Willkommen zum ersten richtigen Stream-Podcast, den ich schon seit mindestens einem Jahr geplant hatte. So langsam, langsam geht's uns rollen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt den Kackmontag überlebt. Weil der heute irgendwie ziemlich Kacke war. Finde ich zumindest. Wir werden gleich den Effe hinzuschalten. Der muss ich erstmal hübsch machen, weil. Weil ich vergessen habe, ihm zu sagen, dass wir auch eine Videoübertragung machen werden. Also geht er sich jetzt erstmal schminken und die Haare frisch machen und Lippenstift. Was man halt so kennt, ne? Halt normale Männerhygiene. Okay. Ja, ja gut. So, dann äh, würde ich sagen, es ist ja dein Podcast, dein, dein, dein Stream. Mhm. Äh, mach du mal den Anfang und ich werde dann einfach darauf eingehen, würde ich okay, sagen. Okay, gut. Ganz spontan. Also... Wir fangen entspannt an, stelle ich erstmal vor. Wer bist du? Jo, hallo erstmal. Ich bin, also auf Twitch bin ich äh, der Herzlose, aber jeder kennt mich auch einfach nur als Effe. Und ich bin ähm, Hobby-Synchronsprecher und arbeite aber auch äh, hauptberuflich in der Synchronbranche und äh, ähm, bin für CUT zuständig und durfte aber auch schon kleine Minirollen sprechen. Von daher habe ich da auf jeden Fall schon Erfahrung. Ungefähr jetzt fast... Zweieinhalb Jahre habe ich jetzt Synchronerfahrung, also professionelle Synchronerfahrung. Und im Hobbybereich habe ich mache ich das schon seit fast zwölf Jahren, genau. Mhm. Und ja, weiß nicht, was ich noch sagen soll, bin cool. <lacht> <lacht> du bist ein ganz großer Kingdom Hearts Fan, das muss man natürlich ja. sagen. Gut, genau. Ja, ich bin ein riesen Kingdom Hearts Fan, aber es dürfte kein Geheimnis sein, wenn man sieht, wie ich heiße, also Ja. <lacht> Ja, ist äh, offensichtlich. Auch deine, dein komplettes äh, Kanaldesign. Äh, gut, also, das heutige Thema, wie ihr unschwer erkennen könnt, ist YouTuber als Synchronsprecher. Und anders dieses Themas ist der neue Sonic-Film, der voraussichtlich am 13.02.2020 rauskommt. Der feste Termin ist noch nicht wirklich bekannt gegeben, das ist eher so ein Richtdatum. Ähm, und da gibt es halt die Kontroverse momentan dass Julian Bam die Hauptrolle des Sonics spricht, im Deutschen. Und viele sich, also seine ganzen äh, Abonnenten, die meisten, werden natürlich ähm, voll abgehen auf Julian Bam und ihren Helden, dann äh, ihren, ihr Vorbild, ihren, ihren Star in dem ähm, neuen Film dann äh, bewundern und da sabbernd vor, der, vor dem Bildschirm sitzen oder vor der Leinwand. Dann gibt es natürlich die Leute auf der anderen Seite, die Kritiker, die dann sagen, hm, ein YouTuber als Synchronsprecher, äh, ff, ja, ff, ist ein bisschen kritisch, denn meistens haben YouTuber keine wirkliche Synchronsprecher, langjährige Synchronsprechererfahrung, sind nicht professionelle Synchronsprecher oder haben eine Schauspielausbildung. Und da stellt sich dann die Frage, ähm, ob das so sinnvoll ist und ob das überhaupt, dann stellt sich auch dazu noch die Frage, ob das überhaupt fair ist gegenüber anderen Leuten, die eine Synchronsprecher-Ausbildung äh, bzw. Schauspielausbildung haben, die das professionell machen und die auch ganz gerne diese Rolle gesprochen hätten. Und da ist jetzt so dieses, diese Problematik. Also, äh, ich würde ganz gerne an dieser Stelle, ich habe mir mal gedacht, damit die Leute auch so ein bisschen auf dem gleichen Level sind, ähm, dass ich den Trailer einmal ganz kurz abspiele, damit die Leute ähm, ihn auch selber hören dann und sich auch einen Eindruck davon machen können. Und dann reden wir mal ganz kurz äh, darüber. Und da haben wir dann noch, noch ein paar andere Beispiele, habe ich noch ein paar andere Beispiele rausgesucht von YouTubern, ähm, wo ich ehrlich sagen muss, dass es gar nicht mal so einfach ist, so eine, so eine, so eine Liste äh, rauszusuchen von YouTubern, die als Synchronsprecher gearbeitet haben oder eingestellt worden sind, weil es da einfach nicht, nichts Konkretes gibt. Aber da kommen wir gleich zu. Also. Wer ist da? Ah! Was machst du in meiner Garage? Die komplette Armee ist hinter mir her. Guten Morgen, mein ländlicher Freund. Ich gebe Ihnen genau fünf Sekunden, um mir zu sagen, wo es ist. Stopp, tu ihm nicht weh. Ah! Huh. Voll auf die Zwölf. Julian Bam spricht Sonic. Ausflug? Wuh, wuh. Wieso passiert mir das? Oh mein Gott, halt sofort den Wagen an. Der größte Gummibandball auf der ganzen Welt, dem wir uns ansehen. Nein, das hier ist kein lustiger Familienausflug. Na, hast recht, war echt lame. Der Souvenirshop war aber cool. 2020. Hier können wir eine Weile untertauchen. Okay, und was machen wir jetzt? Ich zeig dir mal, wie das geht. Lass uns gehen, oder? Ja, es wird Zeit. Eine neue Welt. Du glaubst, du könntest mir entkommen? Boah, das Ding ist ja süß. Du bist gut versichert, oder? Ein teuflisches Genie. Jetzt bist du dran. Mehr hast du nicht drauf? Doch, aber danke der Nachfrage. Achtung, jetzt geht's rund. Hast du das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Vom Produzenten von The Fast and the Furious. Oh, Wieso wirfst du dein Leben für dieses dumme kleine etwas weg? Er ist mein Freund. <lacht> das war geil. Das ist meine Superkraft. Ich glaube nicht, dass du darauf darfst. Und ich werde meine Freunde damit um jeden Preis beschützen. Das hast du nicht kommen sehen, ha? Blablabla. darf ich mal kurz. Dank. Da Sonic, the Hedgehog. So. Du bist also Toms bester Freund, von dem er immer labert. Hm. Verstehe nicht, was er an dir findet. <lacht> das gehört Tom. Februar in okay. Ich hoffe, ich habe das mitbekommen. Ich hoffe, der Stream ist jetzt nicht wieder down gewesen. So. So. Not amused. ging das so von der Lautstärke? Von der Lautstrecke war es okay, ja. Okay, sehr schön. Dieses, es gab gerade ein paar Momente, wo ich wirklich tringen musste. Dieses, ich habe keine Ahnung. Und, äh, wo gesagt hat, äh, das sind meine Freunde. Das hat man schon, da hat man schon irgendwie gehört. Ah, der, der, der spricht mhm. so komisch. Also, ich bin jetzt nicht der professionellste oder habe das beste Ohr in Sachen synchronsprechen Aber so, ich sag mal, aus Casual-Sicht, äh, fühlt sich selbst für mich Casual-Person äh, äh, halt, es fühlt sich halt nicht so professionell an. Die, die Emotionen kommen halt nicht so rüber. Es klingt eher bei Julian Bam äh, so, als ob, er es, als ob er es versucht, als ob es ein bisschen erzwungen ist, aber nicht als ob es wirklich so natürlich ist. Und da ist halt auch so dieser, dieser Unterschied zwischen diesen... Ja, zwischen Casuals, zwischen, zwischen Amateuren und wirklich zwischen professionellen Schauspielern, die einem diese, diese Emotion auch dann wirklich rüberbringen können und diesen Charakter. Mhm. Was sagst du denn dazu? Ja, also ich ähm, möchte erstmal nur anmerken, dass mein Cam gefreestet ist bei dem Spiel. <lacht> okay. <lacht> <lacht> <lacht> dieser angepisste Blick war. Ja. Es ist ein konzentrierter Blick. <lacht> also. <lacht> Warte kurz. Ey, das haben wir gleich. Äh, ja, du kannst aber hm. so lange schon mal weiterreden. Ich versuche, das zu fixen. Emote-Wert. Also, <lacht> Was laberst du mich voll? So ist der Blick so da. So also. Dance game äh, Ja, also. Was soll ich sagen? Also erstmal möchte ich sagen, ähm, ist das schon mal ziemlich schlecht, wenn sogar aus äh, Otto Normalverbrauchersicht äh, die Synchron schlecht klingt, ja. Also oftmals ist es ja so, dass ähm, wir mit einem geschulten Ohr, wenn wir etwas schlecht finden, äh, es oftmals den ähm, dem, ich, dem normalen Zuschauer gar nicht so wirklich auffällt, dann, ähm, dann ist es halt okay. Es ist zwar, also es reicht halt aus, sage ich mal ja. Aber wenn es so weit geht, dass sogar der äh, die Leute die mit Synchron überhaupt gar nicht, also sich überhaupt gar nicht damit auseinandergesetzt haben, ähm, sagen, dass das komplett schlecht klingt, ja, dann ist da auf jeden Fall, das ist ein Warnsignal, das ist das, dann sollte man auf jeden Fall das Projekt nicht weitermachen oder beziehungsweise meiner Meinung nach einfach äh, den Sprecher dann ersetzen. So, und jetzt kommen wir ja zu dem zu dem Hauptthema, YouTube als Synchronsprecher. So, ich kann verstehen, warum ähm, die Leute sich vorgestellt haben, okay, Julian Bam of Sonic, kann man sich irgendwie vorstellen. Weil äh, Julian hat so eine Stimmfarbe, die schon auf Sonic passen würde, meiner Meinung nach. Und äh, nur halt hapert es sehr am Schauspiel und, und generell an der Aussprache sehr, sehr stark. Und ähm, das ist, glaube ich, einer der größten Kritikpunkte überhaupt, weshalb der Charakter, also weshalb Julians Stimme einfach nicht optimal in den Charakter reinfittet. Und, ähm, und generell... Ähm, Finde ich einfach, dass sie, wenn sie ihn schon nehmen wollen würden, äh, oder oder also wenn es halt necessary wäre, ihn zu nehmen, dass sie mit ihm so, vielleicht so eine, so eine kleine Schulung gemacht hätten. So, weil die haben ihn ja wahrscheinlich voll so auf äh, spontan gefolgt, yo, Julian Bär ist so Bock hier, Sonic zu sprechen. Und und jetzt jetzt nehme ich mal kurz Julian in Schutz, ja, bevor jetzt alle Julian haten, jeder normale Mensch hätte ja gesagt, wenn er gefragt worden wäre, Boy hast du Bock, in einem Kinofilm mitzusprechen. Ja, ja, ja, normale Mensch hätte ja gesagt. So. Sorry, not sorry. Leute, die nein sagen, äh, kaufe ich dir nicht so hundertprozentig ab. So. Ähm, ups, jetzt ist mein... <lacht> <lacht> und, und ja, deswegen, und äh, von daher kann ich, muss ich da halt Julian Schutz nehmen, also er hat das nicht mit, einem, mit einer böswilligen Intention gemacht und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass für ihn ähm, äh, ja, Geld und, und, und, und sowas äh, für ihn eine Rolle gespielt hat, sondern einfach nur wirklich, äh, dass es für ihn wichtig war, also beziehungsweise nicht wichtig, sondern dass er einfach diese Opportunity gesehen hat oder, oder es war einfach nur für ihn ein Achievement zu sehen, yo, ich wäre gern schon an der Leinwand, das ist wäre für mich eine große Ehre, das würde ich schon gerne machen wollen und so so interpretiere ich das und von der finde ich, da hat ähm, ähm, Julian, meiner Meinung nach, jetzt nicht wirklich extrem viel falsch gemacht. Ich sehe den Fehler eher beim, beim Marketing. Beim Marketing, die, also, oder beziehungsweise vom Publisher oder die Leute, die halt diesen, diesen Film ähm, machen und, und, und ins Deutsche synchronisieren lassen. Ich sehe auch nicht unbedingt die Schuld am, ähm, also nur bedingt die Schuld am Regisseur oder beziehungsweise am, ähm, am Studio, also im Studio sogar gar nicht, würde ich sagen, sondern wirklich an dem Publisher, weil, weil, oder das also die Marketingabteilung, weil ihr müsst euch ja vorstellen, ähm, es läuft ja ab. Es gibt oft Castings und in, in Castings werden ja verschiedene Sprecher angetestet und dann entscheidet der Publisher ja, den finde ich am geilsten, den will ich haben. So. Und dann wird er halt aufgenommen. So, so wird es ja oftmals entschieden. Ähm, und äh, in anderen Produktionen ist es vielleicht auch mal so, dass äh, der Regisseur sich mit dem Film, der Serie, whatever, auseinandersetzt ähm, und ähm, so gesehen, ähm, eine Castliste erstellt, ja, eine Castliste, so, so, wo er sagt, den könnte ich mir auf den vorstellen, den könnte ich mir auf den vorstellen. Und meistens ist es dann so, dass man sogar noch ähm, mehrere Vorschläge auf einen Charakter macht und dann schickt man das halt an den Kunden, sagen wir, also an den Kunden. Und dieser Kunde ist dann quasi ähm, eben der Publisher oder halt, ne, gibt es ja verschiedene, gibt ja Warner Bros, gibt es ja pff, Disney, whatever. Und, ähm, und die entscheiden dann, ja, den möchte ich auf den Charakter, den möchte ich auf den Charakter. So und, und dann wird das so gemacht und oftmals ist es auch eine ähm, also also was heißt oftmals es kommt immer natürlich auf die Produktion an eine Budgetfrage ähm, es gibt ja immer ein gewisses Budget was gesetzt wird und auf diesem Budget also auf dieses Budget wird dann sozusagen äh, was aufgebaut ja und wenn dann gewisse Sprecher zu teuer sind dann ne dann dann handelt man natürlich erstmal du würdest es auch äh, äh, äh, und so also ist halt so also ähm, und ja Jetzt komme ich kurz zurück auf das eigentliche Thema. Ich habe jetzt mal hier nur hier nochmal so kurz gesagt, wie das ungefähr abläuft, ne, in den, in den, ähm, in den internen Bereichen. Mhm. Und jetzt, und jetzt komme ich mal kurz zu dem, äh, dem YouTuber-Ding. So, du möchtest ja jetzt sicherlich auch meine Meinung wissen, warum, oder, oder ob ich es in Ordnung finde, dass YouTuber als Synchronsprecher eingesetzt werden, oder, oder ob, ob, ob ich es halt eben nicht in Ordnung finde. So. Und äh, so warte, ich gehe mal ganz kurz auf Shadow ein, damit wir das auch mal hier irgendwie mitgenommen haben. Kann man das eigentlich bewerten, wenn man nur den Trailer gehört hat? Äh, fand ihn persönlich nicht speziell, aber äh, vielleicht hat er ja Potenzial. Ähm, das ist super super schwierig, Shadow. Ähm, oftmals ähm, sind Trailer. Also du musst dir vorstellen, äh, das ist äh, bevor ein Film rauskommt oder bevor ein äh, Film überhaupt synchronisiert wird, ist es also gibt es in den ich sag mal, es gibt schon Fälle, wo man zuerst überhaupt den Trailer aufnimmt, bevor man die Synchro anfängt aufzunehmen, ja. Dass man Leute holt ja, yo, wir haben hier so einen Trailer, wir nimm es mal auf, so. Und, und, und es gab auch schon Filme, auch in vergangenen Filmen, wo dann im Trailer eine ganz andere Stimme zu hören war, als im eigentlichen Film. So, gab's Dazu ja komme ich auch noch. <lacht> das komme ich so. auch noch gleich, ja. Genau, gab es ja auch schon, so. Und, ähm, und ich finde dass man das sehr, sehr, sehr schwer bewerten kann, anhand eines Trailers, äh, ob der Film halt gut wird, aber in dem jetzigen Fall, wenn, wenn, wenn der Sprecher sehr, sehr, sehr stark auffällt, ja, dann finde ich, kann man das schon sehr, sehr gut bewerten. Dann finde ich Also ne, also in dem Fall halt der, der liebe Julian, wenn man den halt hört und, und man hört halt, dass er im Vergleich zu den anderen Sprechern sehr im Kontrast hervorsteht, ähm, dann finde ich schon, dass man das sehr gut bewerten kann, ob er jetzt äh, gut ist oder, oder ob die Synchro im Deutschen vielleicht gut wird oder nicht so gut wird. Das kann man, das kann man schon so ein bisschen erahnen. Ähm, und ich meine, wie gesagt, wenn schon der Orthonormalverbraucher, ja, der, der Zuschauer, der sich nicht mit Synchron auseinandersetzt, äh, das schon im Trailer hört, oh je, der klingt ja ein bisschen anders als der Rest, das klingt irgendwie nicht so cool. Ja, dann, dann sowieso. Dann ja sowieso. Und, ähm, ja. Ja, und jetzt ich, bin ich voll abgedriftet. Aber so ich gut. hoffe, ich konnte dir damit deine Frage ungefähr beantworten, Shadow. Ähm, und ja, äh, was was wollte ich sagen? Genau. Was ich dann ähm, halte von YouTubern äh, als Synchronsprechern. So, das ist ja jetzt in den letzten Jahren so ein Trend geworden, dass äh, immer wieder YouTuber angefragt werden und, und ähm, sie für eine Rolle angefragt werden in irgendwelchen Disney-Filmen oder in, in anderen großen Film. Und äh, das, das, ich meine, es gibt ja Beispiele, es gibt ja zum Beispiel I Blali in dem Ratchet Clank-Film als Beispiel. Dann gibt es ja ähm, Gronk in äh, hier Lego Movie ja, oder... Genau, Gronkh als, als Joker in äh, Lego Batman Movie. Mhm. Und genau. ähm, Gronk als Kingpin, das war nämlich das, worauf ich äh, eingehen wollte. Ronk als Kingpin mhm. im Spider-Man A New Universe, wohingegen man im Trailer tatsächlich noch eine andere Stimme gehört hat. Und zwar, äh, das war die Stimme, die deutsche Stimme von ähm, Patrick Star, Marco Kröger. Der hat Kingpin für den Trailer gesprochen und dann... Haben sie ihn quasi abgesägt und dann Gronk dafür hingesetzt. Was natürlich nicht so dufte, wahrscheinlich für, für Marco war und ähm, wahrscheinlich dann auch so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen auch die Qualität des Films äh, runtergezogen hat. Aber ganz ehrlich, ich habe den Film gesehen und mir ist das gar nicht so sehr aufgefallen. Aber vielleicht liegt es auch daran, weil ich von den Visuals einfach so gestand war. Das muss man auch mal sagen. Der Film war einfach von mhm. den Visuals atemberaubend. Äh, ja, aber sowas finde ich zum Beispiel das ist auch so eine heikle Sache. Ja, also ähm, Gronk, ja. Und ich wollte auch noch mal ganz kurz noch mal äh, ergänzend sagen zu Shadows Frage Ich würde mir, ich denke ähm, Also ein Trailer ist ja mehr oder weniger der Zusammenschnitt der ansprechendsten oder eine der ansprechendsten Szenen, um die Zuschauer von dem Film zu überzeugen und den zu locken Es macht halt nur aus PR-Gründen Sinn dass man da das Beste zeigt von dem Film damit die Zuschauer auch in den Film gehen ähm, Am besten ohne den ganzen Film zu spoilern, wie es so mancher Trailer schon gescha geschafft hat und ja. wenn sie dann da wirklich in ihrer in ihrem extrahierten ähm, Video, Trailer, Teaser äh, sich entscheiden, dann Julian bams Stimme zu nehmen, dann ähm, ich sag mal, kann der Rest ja schwer besser sein, also der Rest des Films, den sie nicht gezeigt haben, finde ich. <lacht> Deine Kamera, <lacht> die spinnt ein bisschen. Oder stell, äh, stellst du gerade... Ich stell gerade ein bisschen ein, ich bin viel zu hell. Alter. Ich, ich, ich <lacht> sehe aus wie ein Lass dich davon nicht irritieren. Mach einfach okay, weiter. Okay. Ja, also ich denke, ähm, der Rest des Films, der kann jetzt nicht sonderlich viel besser werden als, als der Trailer. Ja, also wir hatten wir hatten Gronkh als Kingpin. Ich weiß gar nicht, ob Gronkh das selber wusste, ähm, dass der Marco Kröger dann so ein bisschen die Rolle an äh, Anführungszeichen stibitzt hat. Ähm, der hat Marco Krüger für alle, die ihn By the Way nicht kennen, ähm, der spricht unter anderem auch, äh, was hatten wir hier, der spricht King Cold aus Dragon Ball Super Broly, by the way ein Film, den ich absolut in deutscher Synchronisation empfehlen kann, unter anderem auch, weil, dann, weil da die Originalvertonung, die originale deutsche Vertonung aus damals, aus den guten alten Dragon Ball Z Tagen ähm, zu hören ist und die Sprecher äh, eigentlich noch relativ gut noch in ihren Characters drin sind. Ähm, unter anderem hat er, wie gesagt, auch Patrick Star gesprochen, also das, den ersten Patrick Star, den, den wir lieben gelernt haben. Äh, aus, den, äh, aus den ersten Staffeln, Spongebob oder Heimdall aus den Avengers oder Torfilm hat er auch gesprochen. Also, dass man so ein bisschen so, so, so ein Bild von seiner Stimme hat. Ähm, ja, äh, Pandoria hatten wir. Ähm, die äh, zum Beispiel die Hauptrolle, na gut, ich habe mir, mir jetzt aufgeschrieben, sie hat die Hauptrolle im Spiel The Town of Light gesprochen, aber ich denke bei Spielen ist das weniger äh, prekär, weil die meistens die sind äh, die YouTuber meistens eh nicht die Hauptrollen nur sprechen, Also mir fällt mir fallen keine Fälle ein, wo YouTuber jetzt so quasi spontan gecastet wurden, um irgendeine Haupt Hauptrolle äh, mhm. zu sprechen. Also das ist eher bei Filmen so das Problem. Ähm, ja, ansonsten hatten sie noch beide kleine Sprecherrollen in Witcher und The Evil Within tatsächlich. Ähm, vielleicht findest du sie auch ähm, in The Evil Within 2. Kommt die dann vor? It it. Ja, und, und Pan ist da auch. Pan. Hm. Äh, ja, und wolltest du noch was sagen? Ähm, ich warte jetzt, habe ich den Fahnen verloren? Ja, wollte ich. Ähm, dass ich, also, äh, oder wolltest du, also, beende mal kurz deinen Satz, vielleicht kann ich das ergänzen. Nee, ich wollte eigentlich gerade so ein bisschen ähm, die Frage stellen sind dann in Bezug auf das Gesagte sind dann kleine Sprecherrollen für YouTuber, die keine keinerlei professionelle ähm, Synchronsprecherfahrung haben, sind die dann okay? Was denkst du darüber? Also ich, ich zum Beispiel persönlich finde, kleine Sachen gehen vollkommen fit, solange es keine tragenden Rollen sind, wie wie gesagt mhm. eine ähm, äh, Julian Bam als Sonic sowas. Also mit kleinen Rollen kann ich nicht... Ja. Absolut arrangieren. Ähm, ja, also ich äh, hatte ja auch schon Fälle gehabt, wo ich ähm, nicht Sprecher im Studio hatte und betreut, betreuen durfte. Beispielsweise vielleicht sagt ihr dem einen oder anderen ja Nino Taku etwas. Ja. <lacht> ja, ja, Ich glaube, jedem sagt ja. hier Nino Taku etwas. Für alle, die es nicht, äh, die ihn nicht kennen, was eigentlich so unwahrscheinlich ist. Nino mhm. Taku ist einer der größten, wenn nicht sogar der größte deutsche Anime und Manga. Also, also quasi so Otaku-Culture- ähm, YouTuber, der regelmäßig über Anime-News und Manga-News berichtet und ähm, viele Sachen aus dem, aus dem äh, Osten. Ja. Aber ich denke, wir ja. kennen ihn alle. Ja. Und da ist übrigens, äh, so also es ist derselbe Fall wie, ähm, wie bei den großen Kinofilmen, dass er halt, um die Animes besser zu promoten, oftmals auch eine, eine, eine Rolle bekommt. Also, was heißt oft? Also er durfte schon in sagen wir mal, hochgerechnet in drei, vier Animes bestimmt mal was sprechen. Und, ähm, und den durfte ich ja betreuen und äh, da war das halt äh, also die Situation genauso, nur, ähm, dass er tatsächlich halt kleine Minirollen sprechen durfte. Und ich muss sagen, bin finde das voll okay und ich gehe auch damit, wenn die Leute, also sei es nur im Anime-Bereich oder im Kinofilm-Bereich wenn die Publisher sagen, sie möchten gerne ihr ähm, Film oder ihre Serie besser promoten, äh, finde ich das auch völlig in Ordnung, wenn sie Stars besetzen. Nur, finde ich, sollten sie denen halt wirklich auch nur eine mini kleine Rolle geben. Alleine, weil sie erstens keine Synchronerfahrung haben und äh, zweitens, ähm, leben sie nicht davon. Verstehst du, was ich meine? Die Synchronsprecher, die, die sind, alle Synchronsprecher sind freiberuflich unterwegs. Das heißt, sie kriegen Geld, wenn sie sprechen. No, von wenn sie so eine Rolle haben. Sagen. Ja, kann man vielleicht so sehen. So, und ähm, und es ist so, dass wenn sagen wir mal jetzt, im besten Fall jetzt zum Sonic-Film, sagen wir mal, im Sonic-Film, da macht es ja der Julian Bern. Und im, im Normalfall äh, war das ja, glaube ich, äh, wie hießen denn? Das ja, ist, der der ist auf jeden Fall, ja. Sonic. Äh, ich hole auch gerade nebenbei. Das war ja der. Wer wir denn? Äh, den auch mal er erwähnt haben. Ma äh, Mark Stachel Mark hat, Stachel, hat äh, Sonic ja. In Sonic X zum Beispiel, ne? Mark Stachel. Ja, ja. so, Nehmen wir jetzt, nehm mir jetzt an, Mark Stachel würde, würde jetzt angefragt werden für Sonic, ja? Und er ist, der, er ist der Sprecher. Das heißt, er verdient sein Geld alleine nur für Sprechen. so Und, ähm, das, und, und das sind ja echt viele Takes, die der Sonic spricht, womöglich für einen Kinofilm. Ne? Das ist eine gut beachtliche Summe an Takes, die er sprechen müsste. Und würde davon seinen sein Unterhalt verdienen. ja Sein, sein täglich Brot. Und, ähm, und jetzt, stell dir mal vor, er wird quasi äh, ersetzt durch einen YouTuber, der sein täglich Brot nicht durch Sprechen verdient. Das heißt, es ist dann wirklich eine Big-Rolle, die er weniger, also, weißt du, er, er hat dann sozusagen eine Lücke. Er hat dann sozusagen äh, eine Lücke, die er nicht füllen kann, weil er diese Rolle nicht spricht. Das mhm. heißt, er, weißt du, was ich meine? Also Er ist davon abhängig. Er ist davon abhängig, ab dass er ja, solche Rollen spricht. Und dann kommt jemand, der, also wir gucken, wir argumentieren das mal ganz kurz aus der Sicht von, ähm, von den Synchronsprechern. Dann kommt dann irgendein YouTuber, der damit vielleicht gar nichts am Hut mach, hat und äh, der wird dann plötzlich instant eingestellt für eine Hauptrolle obwohl er keine äh, Erfahrung hat und das wirkt natürlich so ein bisschen äh, so ein bisschen ähm, unfair wahrscheinlich auf die Synchronsprecher und man muss sich das mal so vorstellen da kommt irgendjemand und klaut einem so gesehen <lacht> sie klauen unsere Jobs <lacht> aber so ist das dann halt ne? und das ist äh, ich glaube das weckt schon für, äh, das sorgt schon für sehr viel Unmut bei den Synchronsprechern ich kann es auch nachvollziehen ich kann es nachvollziehen ja, und das ist halt ein riesen, riesen, riesen Problem leider. Und ähm, deswegen bin ich da auf der Seite der Synchronsprecher logischerweise, weil sie sind davon abhängig, sie sind gelernte Synchronsprecher, sie haben das äh, studiert, gelernt und weißt du, und, und ich meine, mhm. so, so ein künstlerisches Studium, äh, da, da ist es nicht so, dass du äh, irgendwie Ausbildungsgehalt bekommst, sondern du musst nee, halt selber die dafür blechen. die sind teuer, Du musst halt das selber blechen. Ja, und, und, und so, so eine Sprachreziehung oder so, es kostet alles Geld und sie haben quasi ihre Jugend, ihre, ähm, ihr, ihr, ihr ganzes Leben damit irgendwie, äh, sich damit auseinandergesetzt, indem sie halt auch viel Geld geblecht haben, um ge gewisse äh, Sachen zu lernen, wie eben das Schauspielen und wie irgendwie das Sprechen und dann kommt ein YouTuber, also ich sag's nicht richtig abwertend, dann kommt so irgend so ein dahergelaufener YouTuber, äh, der äh, das nicht gemacht hat. Ich will natürlich nicht, äh, nicht assumen, dass die nicht äh, viel Arbeit aufwendig. meine, Julian Bam äh, äh, äh, hat, puttet sehr viel Effort in seine Videos. ja, oh ja, also ja er hat sehr, sehr qualitative also, Videos. Und und, und, und und ich sag nicht, dass er nicht hart arbeitet, aber, aber es ist halt einfach nicht sein Bereich. Weißt du, was ich meine? Und in, in, in diesem Bereich, im Bereich Synchron, ähm, wenn er dann da mir nichts, dir nichts äh, eine Rolle bekommt, ist das schon mega entmutigend, ja. Ich meine, du musst dir mal vorstellen, wie hart der Markt im Synchron ist. Also jeder möchte es irgendwie werden, jeder will irgendwie synchron und ähm, sprechen und, und und ich meine, man fängt ja klein an. Stell dir mal, vor, ich habe zum Beispiel Freunde, die haben jetzt angefangen, synchron zu sprechen, und die sind noch relativ am Anfang und ähm, und die haben auch eine Spracherziehung gemacht, haben äh, studiert und haben jetzt gerade mal ihre kleinsten Mini-Rollen bekommen, ja. Äh, Spracherziehung, ähm, das ist der, nennt sich so dann die äh, schulische Ausbildung, oder? Nein, es gibt, es gibt verschiedene, es, es gibt zum Beispiel, es gibt Schauspiel, also Schauspielausbildung, Schauspielstudien, ja, ja. wo du halt alles mögliche lernst. Und Spracherziehung ist, ist halt sowas wie, ähm, dass du halt dann richtig das Sprechen lernst, das, das ist halt quasi, bezieht sich nur auf das Sprechen. Und, ähm, äh, das musst du ein bisschen näher definieren, weil ich mir darunter nicht wirklich was vorstellen kann, was du mal damit meinst. Naja, sprechen, also, lernen, ähm, äh. also sprechen lernen, also, äh, wie man gewisse Dinge ausspricht, wie man, also, Ach so. wie soll ich denn jetzt, also wie soll ich denn jetzt Kommunikation und Spracherziehung, äh, äh, wie als würdest du zum Logopäden gehen? Ja, ja, ja so okay, was. dann kann ich mir genau. mehr darunter was vorstellen. Und, und es ist, es ist, ja. Und äh, die, die generell auch Sprachmängel haben, Defizite, ja. wie, wie wenn du zum Beispiel einen Dialekt hast oder so, wie man den abtrainieren kann, wie man richtiges Hochdeutsch spricht, wie man gewisse Wörter betont, wie man, ne, also mhm. sowas halt. Ja. Das ist halt Spracherziehung, wie, wie du richtig mit deiner Stimme und äh, mit, mit deinem Wortlaut umgehst. Das muss so, man das ja dann halt aber auch so. selber blechen, ne, übernimmt ja nicht die Krankenkasse oder so. Ja, genau, richtig. Außer es genau. ist wirklich gravierend und man wird gehänselt und hat psychische Probleme dann vielleicht, aber in der Regel übernehmen die das ja, nicht. Also in der Regel in der Regel eher nicht, nee. genau. Mach keinen Lokopede. <lacht> so. Ja, und also ich sag's mal so: ähm, generell in diese Synchronbranche reinzukommen, ist ein ultra-schwieriges Ding. Also wirklich super, super, super schwer. Du kannst jetzt nicht von dem einen zum anderen Tag sagen: Boah, Junge, ich will den Synchron sprechen, ich bewerbe mich mal jetzt bei Altstudios. Um Gottes Willen. Oder, oh, ich schicke jetzt CDs mit Demo-Tapes und einen USB-Stick hin und die werden sich da schon anhören. So. Ja, ähm, Knall hatte Wahrheit. So, und, und weißt du, äh, es gibt, also es, es gibt natürlich immer Ausnahmen. Es gibt Quereinsteiger, die sind hochtalentiert, ja, die äh, ähm, so quasi noch nie, also keine Ausbildung in dem Sinne gemacht haben und dann äh, reingerutscht sind, äh, das gibt es auch, aber bei denen ist es so, dass sie irgendwann an eine gewisse Mauer stoßen, wo sie nicht mehr weiterkommen und dann sind sie auch gezwungen, eine, eine entweder eine Spracherziehung zu machen oder, oder halt eben eine Schauspielausbildung zu machen, ja, also an diese, an diese Wall stößt irgendwann jeder, so. Oh, und dann gibt es natürlich auch Synchronkinder, sage ich mal. Das gibt es ja auch. Synchronkinder hm. sind halt äh, Kinder, die äh, dessen Eltern halt sprechen, sie oft als Kinder mit ins Studio genommen worden sind und, und eben durch die Connections der Eltern dann halt auch irgendwie ansprechen gekommen sind und damit quasi aufgewachsen sind. Das gibt es natürlich auch. So. Da fällt und, mir gerade ein prägnantes Beispiel ein. Ähm, Warte kurz. Und zwar der. Nach wie hieß er denn? Der. Warte. Ich hab's gleich. Die deutsche Stimme von Zora aus Kingdom Hearts äh, wie hieß er, Christian von Jashov. Äh, nee, Konstantin, Konstantin von Konstantin Genau. <lacht> Sorry. Konstantin ja, genau. von ähm. ist so ein Synchronkind. Weil sein Papa spricht nämlich den deutschen Mickey Mouse. Also perfekt, prädestiniert dafür, dass man da auch äh, einen guten, äh, quasi eine gute elterliche äh, Erziehung dann auch genießen kann, weil sein Vater ist ja ist ja eine bekannte und langjährige Persönlichkeit schon im Synchronsprechbereich wahrscheinlich. Da hat er wahrscheinlich auch viel okay. mitgenommen. Mhm. Und, ähm, ja, und deswegen, also da ist es dann natürlich auch so, dass, äh, dass man eben halt eben durch solche Connections da reinrutscht. Also man kann schon sagen, dass es so eine, so eine Vetternwirtschaft ist, so diese Synchronbranche so ein bisschen, mhm. ja. Vitamin B. Ja, äh, also oft, ja. Äh, aber nicht zwangsläufig. Also wie gesagt, es gibt auch Leute, die haben ihren Weg, äh, so gefunden, indem sie sich das hart erkämpft haben. Wie gesagt, Freunde von mir, äh, die haben jetzt äh, niemanden, den sie da kennen und, die, die, und trotzdem haben sie es geschafft, indem sie halt einfach hart gearbeitet haben und gezeigt haben, was sie können. Aber es ist halt ein harter Job. Was ich im Endeffekt jetzt letztendlich damit sagen möchte, ist... Dass ihr euch diesen Beruf, also was viele tun, nicht einfach so leicht auf die Schulter nehmen solltet und euch das nicht so einfach vorstellen solltet, weil ich oft gehört habe, wie Leute gesagt haben: Ach, ist doch nichts so Schlimmes, da stellt man sich einfach nur vor das <lacht> und dann redet man so ein bisschen. Ja. Nein. Es ist viel, viel mehr als das, weil ich erkläre euch ja jetzt auch kurz warum, in so zwei Zeiler. Ähm, beim Schauspiel hast du Gestik und Mimik, beim Synchron musst du alleine nur mit deiner Stimme überzeugen. Punkt. Hm. So. Also viele sagen auch, dass Synchron die Königsdisziplin des Schauspiels ist. Ja. ja, Streamer ist ja auch einfach. Ja, setzt euch mal acht Stunden vor die Cam und versucht die Leute zu unterhalten, dann, dann seht ihr wie einfach das ist. Also so, und, und, ja. genau, und das, ja, also, Sorry. von daher, äh, wenn ihr, alles gut, und wenn ihr, von der, wenn ihr den Traum, ob Synchronsprecher zu äh, werben, äh, keiner steht euch euren Träumen im Weg, ihr müsst euch nur anstrengen und auch wirklich, wirklich was dafür machen. Euch damit hundertprozentig auseinandersetzen, und euch auch gerne von irgendwelchen Leuten Tipps holen und auch gerne ganz viele Workshops machen, äh, überlegene Ausbildungen zu machen. Nicht die deutsche Pop, bitte, nein. Oh, und, und, äh, da war ich drauf, ey. <lacht> und, Nein, ähm, nicht die deutsche Pop. Ich kann nicht persönlich, kann ich persönlich von abraten. Und. Ja, und dass ihr euch da ein bisschen informiert und auseinandersetzt, wenn ihr wirklich so ein Grundsprecher werden möchtet. So uh, Nehmt das nicht auf die leichte Schulter, es ist ein harter Job, es ist ein Knochenjob. Auch äh, in, intern äh, ist es äh, wie, wie Jäger und äh, Gejagter, Ja, weil alle sind freiberuflich, alle wollen sich natürlich über Wasser halten. Ja? Das heißt, der Konkurrenzkampf ist enorm riesig. Man braucht ein dickes Feld. Es gibt verschiedenste Arten von Persönlichkeiten in der Synchronbranche. Es gibt die Regisseure, die dich lieben. Es gibt aber auch Regisseure, die dir knallhart sagen, dass du scheiße bist. Das gibt es auch. Es ist halt einfach so und du musst halt lernen, mit sowas umzugehen und es ist wirklich kein leichter Job. Ich hatte anfangs auch Schwierigkeiten. Ich habe in diesen zwei Jahren so viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein entwickelt, was ich vorher nicht drauf hatte, weil ich es lernen musste. So. Und äh, weil ich, ich sonst einfach untergegangen wäre. Also einfach komplett untergegangen wäre. Das ist wirklich ein super, super, super harter und stressiger Job. So will ich mir nochmal gesagt haben, damit ihr euch nicht, äh, äh, damit, äh, damit ihr jetzt nicht irgendwie eine falsche äh, Vorstellung vom Synchronsprechen Sprechen habt, es ist trotz alledem immer noch Arbeit, ja? Egal wie cool das klingt, egal wie viel Fame man bekommt, weil man die Stimme XY in, äh, in irgendeinem Kinofilm ist oder so, es ist immer noch Arbeit und immer noch ein Knochenjob, so. Hm. Und deswegen äh, äh, genießt diesen Traum wirklich mit Vorsicht. Ja. Ähm, zu deiner, ähm, zu deinem Werdegang würde ich mal ganz gerne fragen, wie bist du eigentlich da so reingerutscht? Bist du über äh, Synchronsprechen ähm, in diese Branche gekommen? Also hast du dich auch beworben, hast du Beziehungen oder du, du arbeitest ja jetzt quasi als, als Cutter für, ja. für die Studios. Wie bist du da rangekommen? So, ich bin folgendermaßen rangekommen. Also ich äh, persönlich äh, spreche ja auch schon im privaten Bereich, im Hobbybereich ja schon seit fast zwölf Jahren. Ja, ja. Ich meine, ich habe mich schon als Kind dafür interessiert. Ne? Also man kennt es ja, man setzt sich vom Fernseher. Und bei mir fing es dann so an, dass ich dann gewisse Dinge einfach nachgesprochen habe. Oder wenn irgendwie ein Werbejingle war, dass ich das nachgesungen oder nachgesprochen habe. Und ich einfach äh, angefangen habe, wenn man irgendwie eine längere Sitzung auf Toilette hat, dass man irgendwie <lacht> die, auf der Rückseite von jedem... Äh, äh, ich sag mal Putzmittel, äh, sich die Zutatenliste da äh, durchliest und ich ja, habe das immer ja ja. laut vorgelesen. Hat man ja so eine Momente. I can relate und, to that. <lacht> und, ja und ähm, und dann irgendwann <lacht> und dann hat und dann äh, hat sich das halt so entwickelt und dann äh, kam irgendwann mal eine Freundin auf mich zu, die das halt auch super super gerne gemacht hat, also Hörspiel Sachen vertont und äh, meinte dann so ja, Evel, hast du mal Bock? mal was einzusprechen und ähm, ich hatte damals nur so ein 5 euro headset gehabt ja und das klang natürlich dementsprechend komplett kacke <lacht> und ähm, und habe dann äh, so meinen weg gefunden zum synchron so so also beziehungsweise zum hobby synchron und habe das dann halt auch straight durchgezogen und ähm, ja und wie bin ich denn eigentlich zum ähm, zu meine zur synchronbranche gekommen ich würde sagen ich hatte sehr viel glück ähm ich habe, noch. Also eigentlich habe ich Kaufmann für Bürokommunikation gelernt, ja. Und ich, das ist was komplett anderes. <lacht> Callcenter. Eben Bü <lacht> Bürohamst eigentlich, ja. Und ich hab, Nee, als ich du, Sorry, Ausbildung sorry, das war nicht Callcenter. Verzeihung, das war Dialogmarketing. Ja, aber warte, ja. warte, warte. Aber gut, dass du Callcenter angesprochen hast. Ich, ich erzähle euch jetzt mal eine richtig lustige Story. <lacht> dann raus. Und zwar, ähm, ja, also ich habe da meine Ausbildung beendet und dann äh, habe ich mich natürlich halt so beworben, Büros. Äh, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend, Wissenschaft und schießt der Geier was. Und, ähm, und dann wurde ich natürlich nicht genommen mit der Begründung, ja, sie haben keine Berufserfahrung. Und ich denke mir so, ja, ich habe gerade meine Ausbildung abgeschlossen. Wie stellen Sie sich denn vor? Oh ja, das, das verstehe ich, <lacht> versteh ich auch nie, das verstehe ich auch nie. Wie stellen Sie sich das denn vor? Wie dem auch sei, äh, ich will jetzt auch nicht lange über meinen, meinen Berufsweg lamentieren, äh, ich, musste ich dann irgendwann über eine Zeitarbeitsfirma immer mal wieder in Callcentern arbeiten. Und es war richtig weird. Und, und, ähm, und irgendwann bin ich da gequittet, weil ich einfach echt keine Erfüllung gefunden habe in diesem Bereich. Und dann war oh, ich ja. wirklich an einem Punkt gekommen, also wirklich an einem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, Effe, dir ist so scheißegal, wie viel du verdienst, du willst einfach nicht mit." 20 ein Burnout kriegen. Das, ey, ohne Scheiß, ich kann das. Ich, heute ist irgendwie, jedes Mal, wenn ich mit dir rede, also klingelt in meinem Kopf konstant so, I can relate to that, weil das ist bei mir genauso. Ich habe auch keinen Bock auf diese, auf so Einzelhandelskaufmann, was ich hier gerade gra mache, ist Schuhverkäufer, aber wirklich zum Glück nur übergangsweise. Davor habe ich im Lager gearbeitet und das geht, geht also die letzten fünf Jahre ging auch so, dass ich einfach nur solche, ich sag mal, ich will jetzt niemanden beleidigen, aber er solche Unterklasse-Jobs machen musste, ähm, weil ich einfach das, was ich machen wollte, nicht konnte. Und zwar irgendwas in der Games-Branche machen. Vielleicht ein, ähm, als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung oder schlag mich tot irgendwie bei irgendeiner Spieleform arbeiten, geht halt nicht. Wenn du Einzelhandelskaufmann gemacht hast und Handyverträge verkaufen, mein Leben lang wollte ich auch nicht machen. Und Irgendwann war ich äh, auch an diesem Punkt, wo ich Also, ich habe mich in äh, Berufen mittlerweile schon so gelangweilt, dass es mich bis zur Depression getrieben hat. Also mhm, kann ich das ja. absolut nachvollziehen. Also für mich steht und für dich auch ganz klar äh, Spaß an der Arbeit. An vorderster Stelle so ein bisschen äh, Selbsterfüllung und nicht das Geld. Also wäre auch, Leute, auch ein, ein, ein Ratschlag von mir, von uns beiden, wahrscheinlich, wahrscheinlich stimmst du da auch mit zu, Guckt bei eurem Job nicht auf das Geld, das wird euch auf lange, auf lange Sicht wird euch das zerfressen. Es wird, wenn euer Job nicht Spaß macht, dann ist es scheißegal, wie viel Geld ihr verdient. Ihr werdet, ihr werdet am Boden zerstört sein irgendwann. Ihr werdet morgens nicht mehr aufwachen möchten, nicht mehr aufstehen möchten, egal wie, wie hoch euer Gehalt ist. Deshalb sucht euch einen Job, der erstens Spaß bringt, dass ihr wirklich morgens mit einem Lächeln aufstehen könnt und nicht am besten lieber wieder Wecker ausschalten und weiter pennen möchtet. Und wenn ihr dann noch gut bezahlt werdet, dann ist das doch auch super geil. Und wenn nicht, dann, ja. naja, solange ihr eure Kosten dann decken halt könnt nicht. Und, und nicht an der, direkt an der Armutsgrenze lebt, äh, ist doch gut. Da sagt doch dann niemand was gegen. Ja, also, also. ich kann das voll ich verstehen. Möchte das gerne, ich möchte das gerne noch ergänzen. Ähm, ähm, natürlich solltet ihr auch aufpassen, also ein Job wird nicht immer Spaß machen, egal ob es eine Leidenschaft ist, Ja, ich ja, habe an ja, meinem Job klar. auch nicht immer Spaß, ja, weil es ist letzten Endes immer noch Arbeit ja, und Arbeit macht nicht immer Spaß oft, aber nicht immer und genau diesen diese Balance müsst ihr finden, dass ihr immer noch irgendwie voll erfüllt seid und dass ihr Spaß habt, aber dass ihr auch sagen könnt, okay boah Alter, ja, okay es macht mir irgendwie doch nicht immer Spaß so so eine Momente hat man immer und da sollte man dann nicht irgendwie gleich quit und sagen, nee mein, der Job macht mir nicht Spaß mehr, ich Quitte jetzt, sondern äh, du wirst es in jedem Job haben, dass du irgendwann an deine Grenzen kommst, wo du sagst, okay, boah, jetzt gerade ist es nicht so geil, Alter. Klar, so. man hatte mal Höhen und Tiefen. So. Hallo, Yoshio, by the way. Jokasen, sind Hallo, ich, grüße Josh. dich. So, ich ja. möchte mal ganz kurz auf äh, die Frage von äh, Rachel of Zen mhm. ähm, eingehen. Und zwar hat er geschrieben, äh, Thema Hörspiel, Hörbuch. Was hältst du von Autoren, die ihre eigenen Bücher vorlesen? Eher ein No-Go oder super? Ähm, ja, also natürlich ist es immer äh, Geschmackssache und ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen und für mich ist das eher ein No-Go, also es kommt darauf an, wer ein Buch geschrieben hat, es ist, ähm, ähm und zwar, ähm, wenn's, wenn du jetzt ein Buch, sagen wir mal, ich schreibe jetzt ein Buch, ja, und ich bin jetzt kein Sprecher, ich schreibe jetzt ein Buch und ich lese mein Buch vor, so, und ich, äh, ähm, rede wie der letzte Honk, ja, also ich rede, habe einen übelst krassen bayerischen Dialekt oder whatever, ja, so, dann ist das natürlich ultra bad, weil als Vorleser möchtest du ja äh, den, äh, den, den der, das, der dir zuhört, ja in den Band ziehen. Du möchtest ihn ja quasi in diese in diese Welt reinziehen und du möchtest ihn ja quasi dieses Abenteuer durchleben lassen, nur indem du ihm es vorliest. ja. Und dieser Effekt kann natürlich nicht erzeugt werden, wenn du nicht äh, quasi diese Sprache, äh, äh, ich sag mal, diese, diese ähm, Erfahrung hast, Leute beim Sprechen in den Bann zu ziehen, ja, und, und deswegen finde ich es eher ein No-Go bei vielen Autoren, wenn sie nicht geübte Sprecher sind, ähm, dass sie ähm, da ihre eigenen Sachen vorlesen, natürlich, ich rede jetzt nicht vom Synchronsprechen, also es muss jetzt nicht unbedingt ein Synchronsprecher sein, es sollte aber auf jeden Fall jemand sein, der klar sprechen kann und der auch, der schafft, Leute in seinen Bann zu ziehen. Von solchen Leuten spreche ich. Und wenn, wenn, wenn die Autoren das können, dann finde ich das völlig in Ordnung, weil das ist ja das Ziel von Hörspielen oder Hörbüchern, dass Leute quasi in eine Welt gesogen werden. Und, und, und wenn, wenn, der, wenn jemand das völlig langweilig vorliest oder, oder halt absolut undeutlich spricht, dann, dann, dann, dann kann dieser Effekt einfach nicht erzeugt werden. Und deswegen finde ich das in solchen Fällen ein No-Go. Aber wenn Leute das gut rüberbringen können, ist es super. Ja, hm. ja das, das schließe meine ich. ich mich auch an. Ich würde auch sogar sagen, ja, eigentlich hast du es gesagt. Also, wenn der, wenn der Autor das gut rüberbringen kann, warum nicht? Aber wenn er. Die meisten Autoren äh, haben wahrscheinlich keine Schauspielausbildung. das sind ja Autoren. <lacht> äh, deshalb werden die das, wenn sie das selber vorlesen, wahrscheinlich dann auch, wie Effe schon sagte, nicht so gut rüberbringen. Und das ist ja was, was bei einem Hörbuch oder Hörspiel halt auch zählt. Dass man den Zuhörer in diese Welt ziehen kann mit seiner Stimme. Äh, Känguru-Koniken als Beispiel. Äh, kennst du das? Ich kenne es nicht. Effe? Ähm, ich habe gerade mal reingehört in den Känguru-Kroniken, sorry, so. nebenbei. Ähm, natürlich, schwer zu sagen. Also ich kenne ich kenn's halt nicht. Ich hab's in mir nicht reingezogen und ich habe jetzt mal kurz durchgeskippt und da klingt es jetzt halt in Ordnung, aber ich kann dir das natürlich nicht pauschal sagen, weil ich müsste mich halt damit auseinandersetzen und mir, mir da, mich da mal irgendwie zehn Minuten reinhören, damit ich dir sagen kann, äh, ja, der hat der hat's geschafft, mich da rein zu. Also ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es einfach nicht sagen. Mhm. Ich habe mir nämlich Känguru-Kroniken von. von von ihm nicht angehört. Von Marco Okay, ja, wir haben jetzt auch nicht die Zeit, zehn Minuten lang uns ein Hörspiel nee. anzugucken, äh, anzuhören. Äh, nee. Gut, weiter im Text. Ähm, wobei, mir ist ja gerade noch äh, vorhin eine, eine Sache eingefallen, eine Parallele, als du davon geredet hast, dass da irgendein in Anführungszeichen dahergelaufener YouTuber kommt und den äh, Sprechern ihr äh, täglich Brot quasi klauen. Äh, dass, dieses Beispiel gab es nämlich schon mal vorher in einer ähnlichen Form und zwar ich will jetzt darüber nicht ganz die ganze Zeit diskutieren, aber ich wollte, weil es mir gerade eingefallen ist, noch mal, äh, das noch mal erwähnen und zwar ähm, gab es auch schon die Kontroverse, dass äh, Stars, Hollywood Stars plötzlich als Twitch Streamer anfangen und das hat halt auch für einen Shitstorm gesorgt. Weil da gab es dann nämlich die gleiche Argumentation, dass diese Stars quasi aus einem ganz anderen Bereich kommen und meistens nicht mal viel mit Gaming zu tun haben, aber trotzdem auf Twitch streamen und dann so den Leuten, die halt wirklich jeden Tag hart grinden, eventuell ihre Zuschauerschaft wegnehmen können. Na gut, das hier ist ein bisschen, äh, was Twitch angeht, das Twitch-Universum ist ein bisschen, ähm, ich sag mal, die Leute, die, die schon, die Streamer, die schon eine feste, die schon groß sind und eine feste Followerschaft, Viewerschaft haben, die werden jetzt nicht so einen großen Schaden davon tragen, aber ich, ich sag mal, alle anderen kleineren Leute, bei denen vielleicht jemand hätte reinschauen können, die, ne, da schaut vielleicht stattdessen doch niemand rein. Aber das ist jetzt, das ist auch viel Theorie ähm, und äh, tut jetzt auch wirklich nichts zur Sache. Wir ähm, reden jetzt über YouTuber als Synchronsprecher, ja. aber es ich, ist mir nur gerade so eingefallen, weil das halt so Parallelen ja. hat irgendwo. Ja, was ich halt, ab, was ich halt jetzt, äh, um das kurze Thema mal kurz abzuschließen, ergänzend sagen möchte, ist, ähm, ähm, dass Twitch nochmal was ganz anderes ist. Ich, das ist eine offene Plattform, wie YouTube auch. Ja, ja, ja. Und, und deswegen finde ich da, wenn Leute Shitstorm machen, wenn irgend so, sagen wir mal, Brandon Uri streamt ähm, und, und, und, und, und so, das ist, das ist halt... Ähm, ja, also es ist halt, finde ich, schwachsinnig. Warum nicht? Warum, warum sollen Stars nicht streamen dürfen? Ja, Stream macht, ja, so, ich. Ähm, ja also ich auch, es auch. Ist, von daher, also ich meine, äh, auch, auch wenn, wenn es wenn es darum geht, dass du was verdienst, ich meine, ja, whatever. Ich meine, du bist nicht gezwungen, ihm zu subben oder ihm zu äh, followen oder ihm zu äh, spenden, ja. Und deswegen, das ist eine freie, freie Plattform. Jeder kann machen, was er möchte, jeder kann sein, seine Kreativität. Und mit Games oder, oder mit, mit anderen Content in Twitch ausleben, was er möchte oder auf YouTube, je nachdem und, und, und ich finde, da, da spielt der Status keine Rolle, ob du ein berühmter Schauspieler bist oder ein berühmter Sänger bist, das ist dann scheißegal du machst einfach dein Creative Content auf YouTube oder auf Twitch und äh, das war's, Punkt so, dem kann ich mich nur anschließen jeder kann, jedem steht es frei zu gamen und das zu übertragen auf Twitch ja aber da gab es halt diese Kontroverse und das ist mir dann halt so eingefallen nun gut, äh, wir sind, glaube ich, wir sind so langsam am Ende des Podcasts angekommen. Äh, du hast äh, schon vieles am Anfang vorweg gesagt. Hm. Ähm, jetzt ist, stellt sich nochmal abschließend äh, die Frage: ist das, ist das jetzt nun, würdest du sagen, das ähm, Einstellen von, das Beauftragen von äh, YouTubern als Synchronsprecher, ist fair? gegenüber anderen Synchronsprechern oder nicht? Nee, also ich finde es nicht fair. Aber wir haben da auch keine Macht. Also die Publisher entscheiden letztendlich selber, wie sie es machen. Deswegen äh, wird, wird das, denke ich, nie aussterben. Äh, Sprecher-Solidarität wird immer ganz groß geschrieben. Also man wird, jeder unterstützt, also viele Sprecher unterstützen sich gegenseitig, äh, wenn es um etwas geht. Also da ist die Solidarität immer sehr groß. Und der Zusammenhalt. Ähm, aber ich glaube, das ist so eine, so eine Instanz, äh, die man nicht so leicht überwinden kann, weil da hat halt eben der Publisher ein bisschen mehr zu sagen, wie sein Produkt aussehen soll, als äh, die Sprecher oder der Regisseur. Ja, mhm. und von daher ähm, denke ich, wird diese YouTuber als Synchronsprecher-Ding das wird so leicht nicht aussterben. Das wird, denke ich, noch gut, weit ausgereizt werden, was ich nicht toll finde. Ich bin absolut gegen sowas. Es sei dann halt, wie gesagt, dass man es in minimalen äh, Maßen genießt, indem man halt kleine Rollen an YouTubern vergibt. Ähm, und das ist dann halt meiner Meinung nach wichtig für, für, für, die, für die Zuschauer, für die, dass, dass sie halt, auch wenn sie es nicht mögen, auch aktiv dagegen sind und dagegen bashen, damit die Leute vielleicht mal aufwachen und, und, und, und die Publisher sagen, okay, irgendwie kommt der Scheiß nicht so gut an. So. Und, ähm, und dass das dann immer weniger gemacht wird, aber, aber ich denke mal, dass die Leute, also egal wie sehr die Leute sich jetzt auslassen im Internet, jeder wird trotzdem in diesen scheiß Kinofilm reingehen. <lacht> ich mein, ich, ich werde werd auch, werd auch, werd auch, auch reingehen. Ich, ich werde auch reingehen. Ich, weshalb gehst du rein? Weil du ihn gerne sehen möchtest, oder? Ich will ihn gerne sehen, richtig. Okay. Und ich finde, ich finde, ich möchte, also ich möchte Julian trotzdem eine Chance geben, auch wenn er im Trailer nicht so überzeugt hat, möchte ich ihm wirklich trotzdem eine Chance geben, so einfach. So. Okay. und aber aber im Prinzip aber generell bin ich nicht einverstanden von der YouTuber als Synchronsprecher äh, Politik das bin ich absolut gegen okay und jetzt bevor ja. alle sagen ja äh, Yokai, warum sollte man sonst in einen Film gehen wenn man ihn nicht sehen möchte da kann ich nur darauf antworten ich gehe tatsächlich in Sonic nicht primär weil ich den Film unbedingt sehen möchte ich bin noch nicht mal so ein großer Sonic Fan äh, ich gehe in den Film tatsächlich weil mich die ähm, weil es mich sehr inspiriert hat, was der, was, was, die Filmemacher da abgeliefert haben. Die haben nämlich wirklich dann nach diesem Tra ersten Trailer-Reveal von dem ähm, äh, alten Design von Sonic, nachdem es da diesen Shitstorm gab, haben die dann wirklich gesagt, okay Leute, wir haben Scheiße gebaut, wir werden uns ransetzen, wir werden den Sonic nochmal nach euren Wünschen reworken. Also alle Szenen durchgehen, ihr könnt euch vielleicht Vorstellen vielleicht aber nicht, was das für ein Aufwand ist und wie viel Kosten damit verbunden sind. Wahrscheinlich mehrere hunderttausend, die sie dann einfach in Sand geschossen haben. Ähm, oder nicht in Sand geschossen, aber halt für nochmal obendrauf und top äh, aufgewendet haben. Für die Chance, dass es vielleicht dann den Leuten gefällt. Äh, und es hat ja auch am Ende den Leuten gefallen, wie man das an den Reaktionen dann sehen konnte. Und ich muss auch sagen, ich finde sowas sowas echt geil. Die V-Effects-Leute muss man auch dahinter sagen, dass ähm, das ist auch eine ganz große Problematik bei den Filmstudios ist, dass die Leute, die die ganzen Special Effects machen, die V-Effects, die ganzen Effek 3D-Effekte und Models, also generell die Künstler, die werden ähm, meistens erstens schlecht bezahlt und zweitens sind die immer unter einem Zeitdruck und müssen dann quasi ein, eine, ein Produkt nach einer Vorstellung abliefern in einem Zeitraum, der unmöglich ist so. Und äh, die Sega bzw. die Filmemacher haben dann auch noch mal über Twitter beteuert, dass die dass die VFX Artist absolut nicht gerusht oder äh, wurden oder Überstunden gemacht haben. Und das ist so eine Sache, wo ich mir sage, bitte mehr davon, sowas brauchen wir in der Industrie, sowas brauchen wir überall mehr so so eine so eine so einen Sinn für Menschlichkeit. Und deshalb gehe ich in diesen Sonic Film nicht, weil ich ihn sehen möchte, sondern, ich, sondern weil ich einfach die Filmemacher und natürlich die VFX-Leute, die da nochmal dieses komplette Redesign gemacht und in diese szene eingefügt haben, dass ich die supporten möchte, dass ich denen zeigen möchte, ey, sowas gehört belohnt und nicht so eine halbgare Kacke, die man dann raushaut, weil man irgendwie unter Zeitdruck steht. Also mhm. ja, tatsächlich nicht, weil ich ihn sehen möchte. Ähm, was hat Joshua geschrieben? Ja, darauf würde ich gerne eingehen. Oh ja, gerne. Um, und zwar hat er geschrieben, es gibt äh, es gibt ein Jahr, äh, was es gibt ein Jahr, dem würde als äh, Hobby Synchronsprecher ja gesagt, dass er nur mit einer Schauspielausbildung, äh, dass es nur mit einer Schauspielausbildung wird, wie, er, wie ihr sagtet, der perfekt Eddie Murphy und so es Stallone singt. Meiner Meinung nach. Äh, wenn er, äh, wenn es einer gut kann, sollte man der Person Chancen geben und nicht in den Eimer kloppen. So, dazu möchte ich gerne was sagen. Ähm, ich gebe dir recht, wenn man bei jemandem ein Potenzial verspürt, dann sollte man sich nicht zu sehr auf die äh, Ausbildung oder generell so Sachen äh, äh, verlassen. Weil auch Quereinsteiger, die absolut super klingen, werden trotz alledem dafür verpönt, dass sie Quereinsteiger sind, heute noch. Ja, das sind oftmals die alten Leute, die das noch so, die so elitär sind, ja. Da bin ich ganz bei dir. Allerdings ähm, ist das ein schwieriges Thema. Nur weil du es zum Beispiel gut findest, heißt es nicht, dass es für den Professionellen auch gut klingt. Weißt du, ähm... Und, und das ist das ist immer so, so dieser schwierige Spagat. Also wenn jemand, der sich damit nicht so sehr auseinandergesetzt hat, sagt, oh, das klingt nicht schlecht, das ist krass, so. so kann, äh, also es, es geht dann um viel, viel, viel mehr, als dass jemand klingt wie Eddie Murphy oder jemand eine schöne Stimme hat oder, oder er für dich gut klingt. Da, da, da steckt viel mehr dahinter, das spricht. Da steckt generell Schauspiel dahinter, da steckt äh, äh, hier äh, Aussprache, spielt eine ganz, ganz große Rolle und, und äh, also da, da stecken so viel Sauberkeit, da stecken so viele Sachen, äh, spielen irgendwie miteinander zusammen so. und, und, und, und, das, und darauf achten Sprecher ja mehr. Es wird auf viele Einzelpunkte geachtet als auf das Gesamtding und, ähm, und deswegen ist es schwierig zu sagen... Äh, also überhaupt sowas zu machen, so, ja, er hat schon Potenzial, ja. Ähm, ähm, ja, aber es wird trotzdem necessary sein, sowas zu lernen, so, so also das ist halt meine Meinung dazu und, ja. und, und viele vertreten das auch, also es steckt ein, minim, also ein bisschen mehr dahinter, als einfach nur, ob jemand gut klingt oder nicht, ich meine, mir wurde auch schon 100 Milliarden mal gesagt, hey Alpha, du hast eine Radiostimme, bitte sprich doch mal, ja, schön, dann habe ich halt eine Radiostimme für dich, aber nein, da steckt noch so, so viel mehr dahinter. Ich kann jetzt nicht, mich nicht einfach für Sprechrollen bewerben und sagen, hey, nimm mich halt Speicher. das geht nicht. So, da, da gibt es einfach so viel mehr, was noch verbessert werden muss, auch bei mir. Also, ich bin ja nur Hobbysprecher, ich bin ja, äh, Synchron äh, mache ich äh, nicht, ich habe trotzdem super viel Synchronerfahrung, äh, weil ich halt jeden Tag mit den... Äh, Sprechern da in der Booth sitze und, und autodidaktisch mitlerne, aber es gibt einfach so viel mehr, was dahinter steckt, um, um sagen zu können, okay, ich könnte jetzt selber sprechen. So. Mhm, und ich finde, das muss man muss man realistisch sein. So und ähm, ich meine, ich kannte auch schon jemanden, der hat super hart gelispelt und meinte, oh, ich bin so geil, aber die Sprecher sehen das ja nicht. So, nein, du, du das ist ein <lacht> Stück, Stück Scheiße so. und ähm, Und ich und das ist es halt einfach. Es gibt in einem Forum, wo also, mehr als... Darf, kurz, darf ich kurz einhaken? Ja. Ich so, wollte ja. noch eins dazu sagen. Ich denke, es ist auch ein Unterschied, ob man jetzt eine, eine Stimme nachsprechen kann und dann zufälligerweise die gleiche Stimmfarbe und Klang hat oder ob man wirklich von sich aus etwas schauspielern kann und rüberbringen kann. Weil ich kann... Ich kann zum Beispiel mir auch so Szenen von Mickey Mouse raussuchen und ich habe auch so eine Mickey Mouse-ähnliche Stimme. Manche sagen auch, ich klinge genau wie Mickey Mouse. Ich kann das vielleicht nachplappern, aber wenn es dann darauf ankommt, wenn ich dann irgendwas vielleicht, stellt euch mal vor, ich würde genommen werden und dann sagen die, ja, mach mal jetzt diese neue Serie mit Mickey Mouse, synchron spreche das mal und ich stehe dann so und versuche mein Bestes und am Ende hört sich das absolut scheiße an, weil es halt nicht nachgesprochen, sondern komplett neu ist. Also, ähm, ich denke, da muss man wirklich schon unterscheiden zwischen nachsprechen und wirklich selber das Talent haben, von sich aus was Neues zu machen als Schau Schauspieler und ähm, Schauspielend synchron sprechen zu können. Es ist immer noch eine Schauspielkunst. Ähm, ja, das wollte ich nur dazu sagen. By the way, wir haben über, ja. Batman, wir haben über das Thema mit Gronk und Batman schon ganz am Anfang geredet, Yoshio. Du, kannst, du findest, dass er gut war. Äh, kann sein, vielleicht sieht das ein Profi, der sich das anhört, dann aber ganz anders. Vielleicht entdeckt er dann, äh, wie, wie er schon gesagt hat, entdeckt er so kleine Details. Meistens sind das auch nur so kleine Details, so die, die man dann als mit einem geschulten Ohr dann auch als Profi dann raushört. Also äh, Julian Bam ist offensichtlich, das hört ja auch der letzte Casual, dass da irgendwie, dass er nicht, nicht so viel Synchronerfahrung hat. Ähm, aber ja, für dich hört sich ganz gut an, für Professionelle vielleicht nicht so. Ich persönlich habe den Film nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie Gong sich anhört. Hast du ihn schon gesehen? Ja. Äh, nö, aber aber da kann ich halt auch nur sagen, ähm, dass, dass dass das auch wieder sehr viel mit dem äh, Regisseur zusammenhängt und ähm, dass der Regisseur äh, halt, wenn er wenn er den Sprecher gut anleitet, er das maximal ja, mal, aus June. rausholen kann. Hi, John, Hi, June. Ich, ich lese es gleich. Ich lese es gleich vor. Ähm, ähm, und äh, dass dass der äh, ja, also dass der ähm, dass er das Maximal aus jemandem rausholen kann, ja, und dann äh, kann man vielleicht bei dem einen oder anderen Star sagen, okay, der klingt eigentlich schon ganz geil und vielleicht kann man das auch von, äh, von Gronk behaupten, dass der schon irgendwie, schon ganz gut klingt und, ähm, und, weißt du, ich find, ja. Ich finde, Gronkh hat eine gute Stimmfarbe, ja. Ja, und, und aber es, ist, es sind halt wirklich diese Nuancen und es ist natürlich immer wieder ein bisschen Geschmackssache. Jeder Regisseur äh, achtet auf andere Sachen. Es gibt Regisseure, die, die sagen, ja, war gut, weiter, ja, war gut, weiter. Und dann gibt es aber auch Leute, die machen komplett Arthouse, die sind so komplett so... Also diese Betonung die klang jetzt so komisch und, und, und du musst dir vorstellen, die machen den Tag 30 Mal. Für ihn klingt alle für ihn klingen alle 30 Tags ganz verschieden und äh, für, den, für uns klingt das dann einfach alle drei gleich betont. so <lacht> Genau gleich. so. Äh, und weißt du, es gibt unterschiedlichste Leute, aber, aber es gibt halt dieses Basis, diese, diese Basis, weißt du, ich meine? Dieses, ja. äh, diese Basics und wenn wenn man hört, wenn man als äh, geschulter also jemand mit einem geschulten Ohr hört, dass die Basics schon nicht stimmen, so dann kann man schon sagen, ne. So, ne, so. Und ich kenne natürlich den Kumpel da nicht, der Eddie Murphy nachsimmt oder so. Dazu kann ich nicht wirklich viel sagen, aber ich kann schon verstehen, wenn er nicht genommen wird, äh, weil einfach, äh, die, ja, viele Regisseure, Also wie gesagt, es gibt so viele Anlaufstellen, Ja, es gibt so viele Leute, die sich äh, als Synchronsprecher bewerben und anmelden. Und natürlich wird es dann schwer sein, so eine Riesenmasse äh, sich alle durchzugucken. Und natürlich grenzt man dann seinen Filter so ein bisschen ein und sagt, und dann kann man sagen, ja, okay, der hat eine Schauspielausbildung, also der muss was können. Punkt. So, weißt du, was ich meine? Mhm. So, und, und, und, und, und ich kann es den Leuten nicht verüben, dass sie das ein bisschen eingrenzen und sagen, okay, der, hat, der kommt von der Schauspielausbildung, der hat das gelernt, also der muss ja wenigstens die Basics drauf haben, der muss es ja irgendwie ein bisschen können. So. So. Natürlich kommen da Leute, die wirklich Talent haben und die wirklich krass werden könnten, die keine Ausbildung haben, kommen da ein bisschen kurz. Ist schade, finde ich natürlich auch, aber ist halt einfach so. Muss man mitleben. So, dann soll der, der Potenzial hat, einfach sein Potenzial ausschöpfen, indem man dann auch irgendwie eine Sprecherziehung macht oder eben ein paar kleine Referenzen sammeln. Ich meine, es gibt auch Workshops, die du machen kannst mit, mit Zertifikaten, womit du auch schon so kleine Anfänge machen kannst. Und, und, und ja. Meinst also, du, weißt, was ich meine? Meinst du, diese Zertifikate könnten die Chance erhöhen? Also gucken, äh, gucken die Leute im Studio dann auch wirklich auf solche Zertifikate oder ist das für sie... Unter Unterschiedlich. Okay, Unterschiedlich. Also, ähm, du musst dir vorstellen, ähm, es gibt Aufnahmeleiter, ja. Der Regisseur entscheidet per se nicht immer Sondern es ist ja, es ist ja der Aufnahmeleiter Der dich anruft und sagt Hey, ähm, wir wollen dich für Produktion XY haben Wie wäre wenn du von dann und dann herkommst Und die Aufnahmen machst Das ist ja der Aufnahmeleiter mhm. Das heißt, wenn, wenn du dich als Sprecher vorstellst Stellst du dich nicht dem Regisseur vor Nicht dem Studio und auch nicht dem Tonmeister vor Du stellst dich beim Aufnahmeleiter vor Damit er dich besetzen kann So. Und wenn er dich, wenn der Aufnahmeleiter dich nicht kennt dann kennt er dich nicht, dann kann er dich nicht besetzen. So, weil du musst dir vorstellen, Aufnahmeleiter äh, beziehen sich immer auf Leute, die sie kennen, plus auf eine Datenbank. Ja, auf eine, auf eine gewisse Datenbank, wo Sprecher äh, aufgelistet die sind. Ist ne? Ist die größte. Zum, zum Beispiel. Also es gibt halt Datenbanken, ja. Mhm. Wo, und, und wenn die ähm, äh, und wenn die ähm, dich halt nicht recognizen, dann, dann können sie dich natürlich auch nicht besetzen. So Punkt. So, das ist es einfach. Punkt. Und, und das ist halt. Eher das Ding, deswegen muss, ist, ist dieser Beruf schon eher auf äh, ähm, Connections aufgebaut, ne, also mhm. aber die Hunde, du musst, du musst dich halt durchboxen, du musst dich halt durchboxen, du kannst also es würde niemand <lacht> zu dir kommen und sagen hey, möchtest du mal was sprechen, so aus dem heiteren Himmel ja. wird niemals jemand machen, so du musst da schon ein bisschen, ein bisschen selber äh, Effort reinstecken und einfach mal machen so, so. <lacht> Shadow <lacht> Hero Jokai könnte das gut, Nee, ich könnte das nicht gut bewerten äh, ganz ehrlich, ich, wenn das jemand bewerten könnte, dann eventuell eher Elfe, der mehr Erfahrung daran hat ich könnte sowas gar nicht bewerten, ich habe da keine Erfahrung. Ich nuschel zu stark. Ähm, Info am Rande, der Eddie Murphy sinken kann, kannte die Originalstimme, sprich Person, die, ver, die verstarb. Verstarb, diese sagt ebenfalls, dass er Potenzial hat. Falls irgendwas vorschlagen, verstarb der richtige Synchronsprechung, wurde, somit wurde es nichts. Okay. Sad story. So, mal sehen, was June geschrieben hat. Ja, willst du vorlesen oder soll ich? Ich finde ja die Synchron. Ich, ich lese mal vor. Ich finde ja. ja, die Synchronbranche kann ja froh sein, dass die, Leuten, dass die Leute sich ausprobieren, weil sonst würden uns ganz schnell die Sprecher ausgehen. Klar gibt es da keine High-End-Aufnahmen, aber soweit ich das mitbekommen habe, wollen die meisten Schauspieler ins richtige Schauspiel. Und Sprecher ist nur ein Seitenverdienst. Sprecher und Schauspieler sind halt auch wieder komplett verschiedene Welten. Äh, ja, deine Meinung dazu? Mit dem Ausprobieren? Also klar, probieren sich Leute aus, klar. Ähm... Und, und die Synchronbranche kann sich froh schätzen, dass ähm, Leute sich äh, ausprobieren und genommen werden, weil sonst der, der Sprechercast ausgehen würde und alles aussterben würde. Stimmt nicht. Das ist so ein innerer Organismus, der immer und immer weitergeht. Alleine durch die Vetternwirtschaft. Ich meine, die kriegen alle Kinder, die, Kinder, die Kinder, gegebenenfalls, wenn sie sich dafür interessieren, werden auch Kinder, also und, und, und generell äh, gibt es einfach viel zu viele Schauspieler, die dann äh, auch in, in Synchron übergehen möchten und so, also es ist so, ein, so etwas, was niemals aussterben wird, das kann ich dir so sagen, solange es Film und Fernsehen gibt, wird Synchron nicht aussterben, hundertprozentig nicht, von daher ist es, ähm, stimmt es nicht ganz so. Aber klar, die, ich meine, die Leute probieren sich aus und, und das ist ja auch cool und so, Da lernt man neue äh, Stimmen kennen und, und auch äh, facettenreichere Stimmen und so und ich meine, es ist ja nicht so, dass keiner genommen wird, es, es gibt schon Leute, die sind Lucky AF und werden genommen und werden ausprobiert, ja, aber das ist halt eher weniger der Fall einfach, weil, weil die Leute sich eher darauf äh, beschränken, äh, dass sie, ähm, dass sie, ja, dass sie... Ne? Dass sie halt äh, ähm, schon eine gewisse Erfahrung mitbringen, eventuell, und dass sie da halt auch enthusiastisch da rangehen können oder eventuell eine Ausbildung gemacht haben oder so, das ist, das ist schon okay so. Und, und klar, Sprecher und Schauspieler sind zwei verschiedene Welten, das ist absolut klar. Und ähm, aber äh, ja. Ähm, was in Amerika ist es ja so, ja. dass da sehr viel Wert auf äh, Wie soll ich das sagen? Wenn es in Amerika wenn ein Charakter, sei es eine Comicfigur oder, oder eine nicht-amerikanische Serie, dann eine Synchron Synchronisation erhält, da legt Amerika zum Beispiel immer ganz, ganz dollen Wert drauf, dass, dass diese Figur immer diesen Synchronsprecher hat. ganz besonderes Beispiel ist nämlich Disney. Disney, bei Disney habt ihr einen Charakter und für jedes Land hat dieser Charakter immer nur diese Synchronstimme. Und wenn der gerade mal nicht verfügbar ist oder die dann läuft das nicht. Also äh, das habe ich zum Beispiel auch von, ähm, vom deutschen Sprecher von Wiki äh, gehört, dass das äh, ist so ein Exklusivitätsvertrag, den Disney da auch dann verfolgt, ganz, ganz, ganz doll. Ähm, was sagst du dazu? Meinst du, in Deutschland haben wir hier, was, das, was diese Exklusivität angeht, sind wir da weit oder behandelt? Oder, warte, ich sag's mal anders, behandeln die Synchronstudios bzw. Publisher ähm, ihre Synchronsprecher mit genug Wertschätzung oder halten sie sie für austauschbar? Findest du, dass da noch Luft nach oben ist? Wie siehst du das? Das ist immer eine reine Budgetfrage hier leider. Das finde ich schade. Ähm, und es gab schon Situationen, wo auch große Sprecher ausgetauscht worden sind. Ja, weil es halt einfach um Budget ging. Und da finde ich, also im Großen und Ganzen wird auf die Kontinuität geachtet. Also im Großen und Ganzen äh, werden Festsprecher, äh, also also ne? man nennt ja halt äh, Feststimme, wenn man, wenn man von, einer, von einer Rolle redet, die man halt immer spricht. Ja, okay. Und, äh, die Fest und darauf wird Rücksicht genommen in den meisten Fällen. Aber es gibt immer vereinzelte, vereinzelte kleine Fälle, wo man, wo, wo es halt auch heißt so, nee, komm, du bist mir zu teuer, ich nehme vielleicht auch, also wo die Publisher sagen, du bist zu teuer, wir nehmen dann lieber den und den oder so, der ja. billiger ist und so ähnlich klingt. Also es, es gab schon, es gab schon, Mom also es muss nicht nur äh, äh, äh, budgetbedingt sein, es kann ja auch sein, dass der Sprecher stirbt und so. Äh, oder ja, okay, dann ist das Oder, aber ich sag's mal so, Kontinuität ist auf jeden wird auf jeden Fall wertgelegt, aber es gibt feinzelte Fälle, wo auch mal sein kann, dass jemand ersetzt wird. So. Okay. Ja. Ähm, noch eine Frage. Und zwar, es gibt ja die Leute, die, ähm, also du machst ja nicht nur, du machst ja nicht nur Animes, du machst auch Filme, also du machst eigentlich mhm. alles kreuz und quer so vom, vom Schnitt, ne? Mhm. Ähm, es gibt Leute, die sind ja der Meinung, da haben wir wieder den ewigen Konflikt, DUB versus oder lokale Synchronisation, Lokalisierung versus Originalvertonung. Die Leute, die halt gerne Deutsch gucken und die Leute, die eben aus Prinzip einfach sagen, nö, ich gucke kein Deutsch, ich gucke das Englische. Äh, ja, inwieweit, inwieweit, inwieweit ist da ja, deine Meinung so dazu? Also würdest du sagen, es gibt ja Leute, die sagen, mit einer äh, komplett englischen Originalvertonung, wenn es die deutsche Synchronisation nicht gäbe, dann hätten wir halt Englisch mit Subs und das würde dann... Unser, auch unter anderem unser, unseren Englisch, unsere sprachliche englische Erziehung dann so ein bisschen fördern, weil es gibt ja so L L Länder wie Norwegen, Schweiz oder so, die die haben absolut keine Vertonung in ihrer eigenen Landessprache, die gucken alles auf Englisch, nur halt mal ausnahmsweise in ganz, ganz wenigen Fällen wird vertont. Ähm, und, ähm, und auch generell so diese Meinung, das hatten wir auch schon im Stream letztens besprochen, aber wir können es ja hier gerne nochmal anschneiden. Generell diese diese dieser dieser, dieses Vorurteil der deutschen Synchronisation gegenüber, dass die unter der Englischen steht, wo ich dann sage: zum Beispiel, ey Leute, guckt euch mal, hört euch mal die englische Synchronisationsstimme jetzt mal als Beispiel von Spongebob an und die deutsche. Und welche ist dann besser? Oder die von Simpson, von, von Homer Simpson und die englische von Homer Simpson. Da sage ich so, hm, ehrlich gesagt finde ich die, die Deutsche ein bisschen besser. Und es gibt auch so, es gibt auch so, so, so Sachen. Die im Deutschen halt so gezogen wurden, also da auch wieder ein Beispiel von Spongebob, dieser Witz mit Benjamin Blümchen, wo Mr. Krabs jetzt halt im Krankenhaus liegt. Äh, das ist einfach, das ist einfach einzigartig. Okay, aber das ist wahrscheinlich auch ähm, von wer auch immer, wer auch immer das Skript geschrieben hat, ähm, war das ein Geniestreich, muss man auch mal dazu sagen. Äh, ja, aber da sage ich mir so, hm. Ohne, hätten wir das jetzt im Englischen geguckt, hätten wir so eine Bereicherung gar nicht. und hätten wir diese, diese Insider nicht und wären damit nicht aufgewachsen. Und da finde ich so, ähm, oder generell, dieses, dieses Deutsch hört sich komisch an, hört sich kacke an, Neh, mal Englisch gucken. Ich finde, ganz ehrlich, meine persönliche Meinung, ich finde die deutsche Sprache an sich erst, erst mal eine schöne Sprache. Sie, sie klingt vielleicht nicht äh, so schön für jeden, aber generell haben wir jetzt ich finde, wir haben schon eine deutsche Sprache, die relativ nah so am an, an Latein irgendwo auch ist. Ähm und unsere Deutsch, unsere Qualität, was die deutsche Synchronisation angeht, ist halt jetzt gerade im Anime-Bereich vielleicht nicht das Maß aller Dinge, kann man mal sagen. Da gibt es ja auch ein paar prägnante Fälle, sprich Naruto und so. Dass, ähm Aber das, da hast du auch schon letztens gesagt, das war wahrscheinlich dann auch eine Budgetfrage oder es war der, der, der Studioleiter, Studio ne? der dann ähm die einfach keine Ahnung von Animes hatte und dann irgendwas nee, auf also, seinem ja, Gusto gesetzt ja, hat. Ja. Genau, also Gusto. ja, es ist, genau, also ja. Ich finde, dieses Thema, was du jetzt gerade angesprochen hast, Deutsch, Englisch, Deutsch, Japanisch, Deutsch, whatever, ist ein ultra, ultra krass schwieriges Thema, was so häufig schon, also es ist, dieses Thema wird einfach schon seit Urzeiten ausgetragen, ja, also von verschiedensten Menschen. Das ist halt einfach ein Problempunkt, was immer ein Problempunkt bleiben wird, weil sich ganz einfach ähm, dieses Thema nicht objektiv klären lässt. Es ist eine reine subjektive Sache, es ist Geschmackssache. Ja, ich habe einen Freund zum Beispiel, der ist äh, gar nicht im Synchron drinne. einer meiner besten Freunde, der ist nicht im Synchron drinne. der sagt, der findet deutsche Anime Synchros Cringe. So. Okay. So. Kann man machen, kann man sagen. Ähm, aber ähm, dann habe ich ihn natürlich gefragt, warum. Was kurz, so. was kurz, was kurz. Ja? Danke für den Sub. Nee, war gerade ein Sub-Alert. Äh, danke schön für, ja, für den dank, Sub. Danke für den Sub. Und, ähm, alles gut. Und, ähm, dann habe ich ihn gefragt, warum. Und er konnte mir konstruktiv erklären, warum er selber, er sagt ja nicht, dass sie cringe sind, er sagt, dass er sie cringe findet. Und das ist nochmal was ganz... Das ist richtig, ganz, das ist eine richtige ist Wortwahl. Was, das ist was komplett anderes hm. und, und, und das macht mich auch nicht wütend, das macht mich nicht wütend, das, dann frage ich ihn, warum gefällt dir deine deutsche Synchronik und er, er findet, dass das Bild oder dass, dass, äh, die, äh, dass die Energie der japanischen Sprache nicht mit der Deutschen zusammenpasst, das ist seine Empfindung, das ist seine Empfindung. Und ich finde, okay, das ist deine Meinung, ich respektiere sie, weil es klingt für dich nicht schön, weil du, weil dir die gewisse Energie fehlt. Ich sehe es ein bisschen anders. Punkt. so Es ist Geschmackssache. So, und, und deswegen finde ich auch, dass ähm, du nicht sagen kannst, Englisch ist besser. Deutsches besser, ist Lü -lü besser und, und von daher äh, ist es so ein schwieriges Thema und äh, natürlich finden, sind so kleine Gimmicks ja <lacht> Benjamin, Benjamin Blümchen ja, das so eine Sachen sind ja natürlich super. ultra ultra so und äh, das können die Engl Englischen haben bestimmt auch sowas ja und, ähm, und, und natürlich wenn wenn du sowas hörst ja dann, dann, dann ist der, der Dialogbuchschreiber einfach ein fucking Genius gewesen Absolut, aber ja. so und äh, und klar, dann erfreut man sich genau an sowas. Aber ich kann auch halt Leute verstehen, die lieber am Originalton gucken. So ich, ich bin zum Beispiel so jemand, ich arbeite ja halt in diesen Projekten mit, ich höre diese Sprecher jeden Tag. Mit einigen Sprechern bin ich auch sehr, sehr gut befreundet und höre sie ja auch äh, jeden Tag. Und, ähm, und, und da fällt es mir dann natürlich immer schwieriger, äh, einen Film zu gucken und die Leute nicht zu erkennen. Weißt du, das ist für mich äh, wie eine äh, Berufskrankheit, mhm. wenn ich jemanden höre, ah, das ist der, oh, der spricht den und oh, es ist wirklich, auch Leute sind schon von mir abgefuckt, wenn ich mir den Filme gucke, weil ich immer den Drang habe, das sagen zu müssen <lacht> und, ähm, und, und da würde ich dann, also ich, also da wäre es schon für mich, eine, ich sag mal, eine ne erfrischende Abwechslung, wenn ich auch mal o gucke oder so. Ja, aber ich bin kein notorischer äh, deutsch synchro von daher, ich bin da sehr neutral eingestellt. Also ich bin da, wenn es halt überzeugt, dann überzeugt. Das ist meine Meinung. Ich kann aber auch Leute verstehen, wenn sie gewisse... Äh, äh, Sprachen nicht mögen, dann sollen sie es aber bitte auch so begründen können, aber wenn es einfach nur ein leeres Gehäte ist, oh ja, ich guck's mir lieber ein O-Ton an, weil Animes auf Deutsch sind richtig scheiße, Alter, und wenn sie es nicht begründen können, weißt du, dann, äh, dann es, ja, es ist auch so was so, regt mich dann schon eher auf, weißt du, und ähm, wenn man es pauschalisiert, ja, das ist halt meine Meinung dazu. Ja, da stimme ich dir auch zu, es kommt auch was viele halt nicht, nicht raffen, ist, dass, es, dass die Art, wie man seine Meinung rüberbringt, halt den, den Ausschlag gibt. Wenn man sagt, etwas ist scheiße, ich habe das schon oft genug im Stream gesagt, Leute, aber ich, ich äh, gebe euch nochmal so, so ein Basic mit äh, in Sachen Kommunikation. Wenn ihr sagt, etwas ist scheiße, dann deklariert ihr, dass etwas so scheiße ist als unumstößliche Wahrheit für alle. Während, während ähm, hingegen während hingegen ist das ein Wort, während hingegen ihr, wohingegen, wohingegen, wenn ihr sagt, ähm, ich finde, das ist scheiße und dann noch eine, am besten noch eine Begründung, weil, dann wird euch wahrscheinlich niemand oder 99% der Leute werden das nicht, nicht, euch nicht übel nehmen, weil dann erkennen sie durch diese Signalwörter, dass es halt eure Meinung ist und das ist dann vollkommen okay. Und da geht mir auch so, also wenn Leute sagen, ich gucke lieber Originalton, weil, ja. Keine Ahnung, bei manchen Spielen ähm, ist so, hast du halt so teilweise Dialekte und Akzente und die machen dann auch so, so ein paar, so ein paar äh, Referenzen dazu oder so ein paar Jokes damit. Äh, da kannst du das natürlich schlecht im Deutschen haben. Na gut, man könnte vielleicht Österreichisch nehmen statt britisches Englisch und das normale Deutsch statt amerikanisches Englisch oder so. Aber ich kann verstehen, wenn Leute halt so äh, gewisse Sprachen einfach favorisieren, weil sie weil es halt favorisieren, ähm, ist ja eine Geschmackssache, wie du sagtest. Aber da müsst ihr ja auch bitte das so rüberbringen und nicht sagen, dass es, dass es scheiße ist und das halt wirklich als unumstößliche Wahrheit dann deklarieren. Oh Gott, Fluffy geht jetzt ab mit den Subs. <lacht> Holy oh, shit, Fluffy. Halt. Danke. Oh. Ich, ich finde, du solltest, jetzt, du solltest jetzt was vorsingen als Ausgleich. Uff, was soll ich denn singen? Ich kann nicht singen. Du sollst das vorsingen. Ich, ich, ich, ich, ich. ich. Nein, ja, ja, komm. Nee, nee, du singst jetzt. Du kannst. Nee, du bist Gast, du kannst machen. Der Gast ist König, Leute. Der Gast ist König. du, du, kannst, ja, nee, du, du kannst ja was singen. Ich kann nicht singen. Ah. Du, egal. Ich meine. Okay, Fluffy hat gesappt. Fluffy darf entscheiden, wer von uns beiden singt. Fluffy, du darfst entscheiden, aber ich sag dir, F hat eine coolere Stimme. Let it go. Let it go. Nicht Yuckai singen. Nein. Seht ihr? Seht ihr. Da Bitte hast du es. <lacht> Ach oh, komm, das wäre doch jetzt witzig. Ach Leute, dabei habe ich mich innerlich schon darauf eingestellt, dass ihr unbedingt mich singen hören wollt. Guck jetzt ist es doch vertraurig. Wollt ihr nicht eure Meinung verändern? <lacht> wollt ihr nicht, dass alle Nee, die würden mich, die würden mich oh. lünchen alle. Die sind schon ich geschädigt, weil ich im Stream oft singe. Ach komm, jetzt übertreib ihr. So schlimm klingt er doch bestimmt doch. nicht, wenn er singt. Doch, doch das tut nein. er, das tut er. Nein, ich kann, ja. kann mir nicht vorstellen, dass du so schlimm klingst, wenn du singst. Ein, Ein Duett bitte. bitte. Oh Gott, okay. Mit, mit, mit, mit. Aber, aber es ist doch schwierig. Mit, mit einem Delay ist doch schwierig. Ja, stimmt, wir haben Delay, das geht so nicht flach. Wir, ja, wir haben so. ein Delay, also das können wir nicht machen. <lacht> ja. Über Twitch Syncs auch, dann müsste ich mir das extra runterladen. Oh, same. oh das ist so viel Aufwand, Leute. Ja. Egal, wir machen Na, das ja. irgendwann anders. Nein, irgendwann anders. War. Aber auf jeden Fall cool von dir, Fluffy, dass du so voll reingestoppt hast. Ja, <lacht> ja sauber. Weißt du, er freut sich innerlich. Er wird, wenn er den Stream beendet, wird er einmal so Flick Flack machen und dann wird er sich voll freuen. Darüber. Durch die Wohnung. Und dann werde ich gegen Durch die Lampe <lacht> <lacht> Okay. Äh, so, wo waren wir denn stehen geblieben, bevor hier die, die Subwelle rausgebrochen ist? Äh, oh, jetzt habe ich den Faden äh, verloren. Deutsch vs. Englisch, genau. Rotung. Ähm. Ja, genau. Begründet eure Meinung, sagt dass es, ihr findet es, weil XY und dann ist alles okay. Äh, was habe ich noch? Ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel auf dem Zettel. Ähm, wenn jemand... Wenn jemand... gerne als Synchronsprecher anfangen möchte, für alle, die halt vielleicht Interesse haben, ähm, was sollte er beachten, was sollte er mitnehmen, wie sollte er starten... Was wäre so der optimale Weg für dich? Das klingt jetzt richtig bescheuert. Schauspielausbildung. Ja, auch wenn das... Ja. jetzt stellen wir, stellen wir uns mal vor, ähm, der oder diejenige hat kein Geld, weil es ist ja nicht gerade günstig. So, Sagen wir mal, ja. es ist... Äh, äh, weiß ich nicht. Es ist, es ist jemand, der, der macht das... Keine Ahnung, hat einen, hat einen Teilzeitjob und macht nebenbei noch irgendwas anderes und ähm, hat halt nicht so viel Geld für eine Schauspielausbildung. Weil es ist ja auch nicht gerade günstig, muss man mal sagen. Nö. Ähm, dann, ja, dann würde ich sagen, ähm, lernen. Ich meine, es gibt ja genug Platt, äh, es gibt ja genug Plattformen, ja, wie, wie äh, Daba und Kara, communities und whatever. Und, und da einfach oder, oder Hörbuch, äh, ich sag mal Hörbuch-Enthusiasten äh, äh, oder so, die auch untereinander fanmäßig Sachen machen, da muss man sich nur ein bisschen informieren, sich mit denen zusammenschließen und einfach mal lernen, einfach für sich lernen, ein bisschen Erfahrung sammeln im Hobbybereich und sich damit intensiv auseinandersetzen und dann auf gut Glück mal probieren, aber ich verspreche euch nicht, dass es funktioniert, weil in den seltensten Fällen funktioniert es auf gut Glück, Ähm. Und äh, ja, aber das wäre halt vielleicht noch der, ich sag mal eher der unkonventionellere äh, Weg und, äh, und so könnte man es auch probieren. Ja. Mm, okay. ja, aber es ist mit harter Arbeit verbunden, wie FS schon. Schüler BAföG kann, äh, -Bafö kann man nicht. Es kommt auf die Institution an. Nicht alle äh, äh, Schauspielinstitutionen bieten sowas an. Mm, aber ja, mm. in, in einigen kann man kann man äh, auf jeden Fall BAföG beantragen. Das geht. Ja. ja sorry. Aber ich glaube nicht bei Schauspielausbildung. Äh, doch, in einigen Einrichtungen gibt es also, Ja, wirklich? Ja, ja, okay. ja, ja. Die, die werben sogar damit, dass sie dass sie halt auch oh. Dass man bei den ba äh, halt Bafög beitragen kann ja. Okay, ja. das Gute an Schüler-Bafög ist, dass ihr das nicht zurückzahlen müsst Also habt ihr, nicht wie beim Studenten-Bafög Nehmt ihr da keinen Kredit auf, was Wahrscheinlich praktisch ist Aber ja, da ähm, müsst ihr ja die richtige Institution finden äh, Gut, also Abschließendes Fazit ähm, die Schuldfrage. Wer hat jetzt letzten Endes, wenn es eine Schuld gäbe, wer hat letzten Endes die Schuld? Jetzt nochmal abschließend als Fazit. Nicht, also YouTuber, die sich vielleicht aus, aus, aus finanziellen Gründen oder vielleicht aus egoistischen Gründen für diese Rolle melden, wenn sie das Angebot bekommen, oder der Publisher, weil er aus billigen PR-Motiven heraus versucht, sich einfach eine, eine einzelne Person schnell zu schnappen mit ganz, ganz, ganz viel Reichweite und dafür den Leuten, die, ähm, die hart dafür arbeiten, teilweise jahrelang äh, dann halt so ein bisschen eine Chance auf, auf einen Verdienst äh, nehmen, wohin gegen sie darauf auch, an, auch angewiesen sind, weil das ihr täglich Brot darstellt. Ähm, was wäre für dich so die Schuldfrage, wenn es eine gäbe? Ich sag nicht, dass hier irgendwer irgendwelche Schuld trägt oder so hm, im klassischen ja. Sinne. Also wenn hier wirklich irgendjemand Schuld haben müsste, dann der Publisher oder beziehungsweise die Marketingabteilung des Publishers. Mhm. Okay, so. da haben wir es. Also das nächste Mal, wenn ihr wenn ihr ähm, einen YouTuber haten möchtet oder einen Film, dann, macht, dann richtet diesen Hate nicht gegen die YouTuber, weil das sind auch nur Menschen, die... Ganz ehrlich, ich würde, wenn ich die Chance hätte, auch wenn ich so groß bin wie Julian Bam oder so groß wäre, würde ich auch die Chance... Ähm, nehmen, ergreifen, um in einem Film mitzuwirken, ja. der dann das, sich dann auch noch um irgendein gaming-relevantes äh, Thema handelt. Äh, Würde ich auch machen. Nicht aus weil ich Geldgeil bin, sondern vielleicht, weil ich, äh, ich wette, Julian Bam hat genug Kohle, der, der ist jetzt nicht am Hungerlohn oder so. Ähm, Nö, der hat das auch nicht hundertprozentig äh, auch nur gemacht, weil er, weil er halt einfach den ähm, was cool fand. Ja, äh, eben. In, in einer Leinwand zu sehen, aber wer findet es nicht cool, mal in der Leinwand hört, dass man in der also sich selber in der Leinwand hört oder so. Wer findet es nicht cool? Ja, also das ich denke, ich denke, jeder von uns hätte das, ähm, das Angebot auch angenommen. Ist einfach nur menschlich, aber ja, ja. die Publisher, die ähm, sind so. Die versuchen ja. halt äh, möglichst viel Reichweite mit einer einzigen, mit einer Einzelperson zu angeln, indem sie so äh, die Leute mit so einem Angebot locken und das finde ich. Das finde ich, to be honest, auch so ein bisschen. Äh, ja, unfair gegenüber den, den Leuten, die das ähm, dann die sich das durchgeführt das haben. beruflich machen Auch wirklich, muss man sagen, die davon ethisch Geld äh, und Brot verdienen. Es gibt auch Synchronsprecher, die haben Familie mit Kindern, die sie ernähren müssen. Ja, und, ähm, und ähm, wenn die zu kurz kommen, dann ist das eine absolute Sauerei. Einfach, ja. Hm. Und so, ja. Ja, ist halt ein hart umkämpfter Job. Äh, oder Markt. Ähm, mhm. Gut, das war's. Danke für, Effe, danke für, dein, für deine Beteiligung. Ich wünschte, wir hätten noch einen dritten hier gehabt, aber ich glaube, dann, ja. wir haben jetzt schon zwei Stunden getalkt, obwohl ich eigentlich 25 ja. Minuten geplant hätte, hatte. Aber du kannst mal sehen, wie umfangreich das Thema doch eigentlich ist. Ja. Also, ich denke, mit einer dritten Person ja. hätten wir dann noch, noch viel mehr geschnackt. Ähm, ja. Ja, zwei Stunden. Na gut, es waren nicht ganz zwei Stunden, 1,5. Sorry, ich habe ja noch ein paar technische Sachen machen müssen und Effe musste sich ja noch ja. für den Stream schminken. Äh, Ihr findet schon, dass ich hübsch aussehe, oder? Ich meine, ich <lacht> Klar, du bist. <lacht> ich würde dich direkt als Disney-Prinzessin casten. Danke, Mann, danke. <lacht> Aber <lacht> bevor du jetzt diesen Stream überhaupt beendest, ich möchte beende ich noch den eine, keine Sorge. eine ganz, ganz essentielle Frage oder beziehungsweise noch mal kurz was Essentielles ansprechen. Okay. Der Fluffy hat geschrieben. Die. Uh, uh, die oh, Entschuldige, Fluffy, Entschuldige, ich wollte natürlich nicht dein äh, ähm, Gender Assume. Bitte, <lacht> bisschen. Hm. Um, sie hat jetzt sechs Subs gegiftet, hat sie geschrieben. Ja. Und wir kommen mit unseren Ausreden. Also wer so darf jetzt singen zum Abschluss? Wollen wir eine Münze werfen? Willst du echt eine Münze werfen? <lacht> der. Was der? Du bist eine Die. Also jetzt doch der. Bitte verwirrt mich nicht, ich möchte nicht immer Agendas assume. Das passiert mir mal viel zu. Ja, Leute, das, okay. Das, das passiert mir immer viel zu häufig, dass ich immer sage, mal, oh, danke dir, mein Lieber, weil ich an dem Namen nicht ausmachen konnte, ob es oder dabei ist. Nein, ich bin aber eine sie. wie zum Beispiel bei, das ist mir bei ja, passiert. Ja, das passiert ja öfters. Äh, vielen lieben Und, Dank, ehrlich äh, 5 Euro, die ja. du nutzen könntest. Ja, eben. Ich dachte, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, wie gesagt, dass wir das zu dritt machen, aber es hat sich halt keiner gefunden. Vielleicht beim nächsten ja. Mal. Vielleicht nehme ich dem F Und? auch irgendwann mal wieder ran. <lacht> Ja, ich finde, ich, also ich muss ähm, meiner Seite sagen, also es ähm, ist nicht mein erster Podcast und ich finde, du hast das ganz gut gemacht, also nicht, also es wirkte auf mich nicht so, als würdest du da hier Nonsens labern. Das ist schon cool, also hast du auch gut gemacht. Ich danke dir auch natürlich, dass du mich eingeladen hast und damit wir Gerne. hier gemeinsam schnacken können. Und auch vielen, vielen lieben Dank natürlich auch an euch, äh, dass ihr äh, da so mitgemacht habt, dass ihr auch Fragen gestellt habt und dass ihr auch da voll interessiert dran geblieben mhm. äh, seid und äh, vielen, vielen lieben Dank auch von meiner Seite. Auch von mir, herzlichen Dank. Hätte ich auch nicht erwartet, dass sich die Community so äh, aktiv dran beteiligt an der Diskussion. Schaut bei ihm auf dem Kanal vorbei. Wie ich schon 100 Millionen Mal gesagt habe, äh, jetzt auch nochmal live vor dir, der Herzlose ist ein super cooler Dude, super gechillt. Und allein weil er Kingdom Hearts Fan ist, müsst ihr ihn schon followen. Das ist Regel. Das ist Regel hier bei mir. Äh, ja, sehr, sehr angenehm. Ähm, du spielst, was spielst du denn gleich? Ja, also das werde ich ganz spontan entscheiden. Also äh, ich habe... Vor, also wenn sich jetzt eine gewisse Person nicht meldet, werde ich auf jeden Fall äh, den, das letzte DLC von The Evil Within durchspielen. Okay. Und ich sag schon Bescheid. Ja, aber <lacht> also wenn äh, jetzt doch äh, irgendwie eine ähm, äh, ne Person, mit der ich das Spiel immer spiele, meldet, dann wird es Hunt. Okay. Genau. Achso, ja, die Person. Person, ja genau. Dann, dann wird es nämlich Hand okay. Und äh, kann aber auch sein, dass wir abdriften und dann irgendwie doch irgendwie All Ultra League of Legends spielen oder so, wenn jetzt doch jemand dazu kommen sollte. Wenn nicht, dann wird es auf jeden Fall The Evil Within. Und anschließend möchte ich mit einem ganz neuen Projekt starten. Und oh, okay. äh, ja. Und wenn ihr die Zeit habt oder so und, und wenn ihr auch Bock und interessiert seid, dann. Ähm, Kommt gerne vorbei, auf jeden Fall. Ähm, vielen, vielen Dank auch nochmal, dass äh, du mich da äh, bewirfst. Mega, mega lieb von dir. Ich gebe dir ein Küsschen, wenn wir uns sehen. Äh, <lacht> Bussi! <lacht> Bussi. Und, und jetzt müssen wir noch, bevor ich mich jetzt von Dunnens hier noch immer noch die Frage stellen, wer singt? Ich meine, Fluffy schreibt, <lacht> oh, Mann. Äh, sie, möchte, sie möchte ein Last Christmas Duett, aber Duette sind <lacht> halt super, super schwierig hier. Willst du wirklich, Ach. ey, die Leute, die lügen mich schon halb, wenn ich nur andeute zu singen und du willst, dass ich da noch Last Christmas singe <lacht> du das Ich Wahnsinn? finde das nur fair, ich finde, du bist der Host <lacht> und ich finde, du, du, solltest, äh, du solltest den Leuten Content bieten <lacht> Okay, okay, mach ich dann nach dem Pollen. nicht, dass ich, das, dass ich dich dann noch direkt quäle Du kannst, okay. gerne, kannst gerne den Stream ja. verfolgen dann noch, während du jetzt. Sechs Abos und ihr macht jetzt Euda. Alle beide! Äh, okay. Äh, guck mal, das guck mal, Fluffy, ich jetzt, es wird wack klingen, es wird richtig scheiße klingen, <lacht> weil erstens wir haben keine Aufteilung, das heißt wie da, irgendeiner wird dem anderen irgendwie reinsingen, erstens das. Und zweitens haben wir hier <lacht> so einen fetten Delay, das heißt, selbst wenn wir jetzt auf A cappella hier Last Christmas singen, wir werden uns so, so oder so reingrätschen. <lacht> so. Es wird einfach nicht gut. Uh, so, und wenn du, wenn du was Gutes hören willst, dann ist Duett nicht das, was du willst. <lacht> okay, allein klingt bestimmt schlimmer, da hat sie recht. Okay, weißt du was? Machen wir es ja. einfach. Egal, jetzt einfach so auf Biegen und Brechen, auch wenn wir uns gegenseitig oh. reingrätschen, damit sie endlich oh. Ruhe gibt. Last Christmas Tra von Train? Nee, das war von Wham. Wham. Von Wham, von Wham. Oh, ich kenne die Lyrics aber nicht. Okay. Ich wette, wir okay. werden, ich wette, ich werde die Reihenfolge sowieso vergessen und ihr dann reinsingen. <lacht> warte, wie war es nochmal? Scheiße, ich habe die Aufteilung also, schon wieder ich, vergessen. Ich, du denkst, willst, du, willst du es hier irgendwie aufschreiben? Ja, das ist gut. Mit dem Textprogramm-Editor. Die letzte Line. Äh, a cappella oder nicht ist mir wurscht, es kann nur lustig werden. Okay, <lacht> dann machen wir es a cappella. Okay. <lacht> Scheiße, ey. Okay. Ja, dann fangen wir an. Lieber. Ich, ich, ich spiele das... Äh, ne, warte, du musst das Intro spielen. Und ich muss dann singen. Dun.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 was ist halt so cringe? Oh Gott. Ah, ich krieg Gänsehaut vom Cringe. Oh, du bist grausam. Ja, aber komm. Sie hat, sie hat sechs äh, Subs gegiftet. Das ist ja wohl das Mindeste, was wir machen konnten Ja. Willkommen im Recall, Jock. Also, ich ist ja glaub... wirklich das Mindeste, was wir machen können. Ich glaube, fertig. Ey, ich kenn den Song nicht. Wir können es jetzt nicht fertig machen. Nee, komm, das ist, das ist Oberkill. Das, das, das ist ein bisschen Overkill. Oh ja, meine Ohren bluten. Es kommt Weihnachtspunsch raus. <lacht> <lacht> okay. Ach, war super witzig. Ja, gut, ja, okay, danke. Super, super Abschluss. Ja, ich danke dir nochmal für alles. Kein Problem. Wir und sprechen ja, uns. Wir sprechen uns. Was, was machst du jetzt noch? Was, was gibt bei dir noch? Ich werde den Stream nicht bannen, wie ganz viele Leute hier aus welchen Gründen auch immer denken. Äh, ich werde weiter streamen. Ich werde jetzt. Ähm, ich denke, ich werde ein paar Runden Paladins spielen. Und Gön, ja. äh, dann werde ich. Ähm, der spielt Würmzeit. 2 habe ich tatsächlich nicht runtergeladen, weil das Ding einfach so massiv ist und ich aus welchen Gründen auch immer meine maximale Download-Geschwindigkeit nicht erreichen kann. Keine Ahnung warum. Ist die Steam-Server äh, spacken. Ähm, oh, schade. Ja, also ich werde okay. entweder Gothic, 2, äh, Gothic 3 zocken oder ja, ich stabilen, werde. Stimmt. Ja, ja. Kann man immer mal machen. Oder vielleicht ein bisschen smashen. Du bist natürlich herzlich eingeladen, wenn du später nichts zu tun hast, äh, mir beizuwohnen. Ja. Ja. Ja. Ja, cool. Klingt doch klingt doch nach, äh, eigen, nach einem eigenes reichen Stream. Mhm. Und äh, ja, gut. Dann, äh, Leute, nochmal vielen, vielen Dank an euch auch äh, da draußen. Äh, äh, achtet auf euch und, und äh, kommt gut durch die Nacht und äh, nicht vergessen nach dem Klogang immer schön richtig putzen hinten und äh, bis dann, Leute. Macht's gut und danke dir nochmal, Jukai. Ne? Viel das Spaß. Tschüss.